Schönen guten Abend euch zusammen, dass ihr heute hier äh, die Veranstaltung mit uns besuchen wollt, äh, zum Thema Memes von John Hartfield bis Bebe der Frosch. Wir haben ähm, heute eine Veranstaltung für euch vorbereitet, die äh, letztlich aus der Frage sortiert ist, äh, kann die Linke nicht mimen, wie es sozusagen auf verschiedenen ähm, Seiten im Internet heißt, und wir wollen uns heute so der Frage annähern, ist es so, was gibt es da für Ansätze, was macht die Rechte, was macht sie vielleicht besser, wo hat sie Vorteile und ähm, wo haben wir vielleicht als Linke äh, Nachteile in diesem Medium, was ja ein unheimlich wichtiges ähm, ist, um Kommunikation im Internet zu betreiben. Also, die Foren Funktionieren darüber ganze Liniekulturen und andere Subkulturen sprechen, so kodiert. Und ähm, die Frage, wie kann ähm, eine Linke da besser werden, durchzieht so ein bisschen unsere Beschäftigung mit diesem gesamten Thema. Ähm, weil wir uns fragen als Rosa Luxemburg-Stiftung, wie kann die Linke eigentlich in diesem Feld besser und erfolgreicher werden. Dazu liegen da vorne auch drei Studien aus, zu TikTok, zu Instagram und zu YouTube, die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und es erscheinen jetzt in den nächsten Wochen, in der Studie zu ähm, Telegram und zu Link-Podcasts. Also letztlich immer mit der Frage, was können wir als Linke eigentlich besser machen, als wir es jetzt tun, wenn es dann darum geht, dass diesen großen, diese große kulturelle und politische Auseinandersetzung zwischen links und rechts, dass wir die nicht verlieren, sondern dass die Linke da sozusagen diese Auseinandersetzung aufnimmt. Und das ist sozusagen deswegen nicht nur ein rein wissenschaftliches Interesse, was mich hier auch total fasziniert hat bei der Lektüre eurer beiden oder eurer dreier Bücher, ähm, sondern irgendwie auch immer die Frage, was bedeutet das eigentlich, ähm, als Antifaschistin, ähm, aber auch als Linke in einer solchen, ähm, also sich mit diesen Medien zu beschäftigen. Und da wollen wir dann auch später nochmal hinkommen. Ähm, von daher freue ich mich sehr, dass ihr den weiten Weg äh, aus der Schweiz gemacht habt und äh, auch irgendwie aus Berlin auch weiterweg. Vier S-Bahn-Stationen. Ja, wir haben auch schon gleich gesehen, also ihr habt ja das, alles Ton, den Ton hier, ähm, ist es Albtraum gegenüber dieses Oktoberfest-Ding. Also wir haben heute, <lacht> heute ziehen wir so ein Hotel durch hier. Ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle drei da seid und äh, genau, wir wollen jetzt äh, erstmal hier ein bisschen miteinander sprechen. Ähm, ich würde jetzt kurz ähm, so nacheinander so ein paar Fragen loswerden an euch ähm, und ähm, wenn es da Interesse aus dem Publikum nach Fragen gibt, dann gibt uns einfach schon mal zwischendurch auch nochmal ein Zeichen. Ähm, mein Kollege wird dann da mit rumgehen. Ähm, wir wollen uns erstmal so, weil jetzt, ähm, ich weiß nicht wie hoch die Nerdquote hier im Publikum ist, ähm, wie tief ihr in dieser ganzen Frage drin seid, aber da wollen wir uns erstmal sozusagen ein bisschen mit beschäftigen. Was ist das eigentlich? Und meine erste Frage äh, würde ich gerne an dich äh, geben, Jörn und Rodney. Ähm, ich stelle euch den bei der ersten Fragen so ein bisschen vor und nicht alle mit dem Blog. Ähm, du hast, äh, arbeitest als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schweizerischen Literaturarchiv in Bern und ähm, promoviertest in Zürich. Und, ähm, ich habe mir deine, deine Dissertation ähm, angeguckt, das wäre mir, äh, glaube ich, zu viel gewesen. Aber äh, du hast dir sozusagen mit der jüdischen Rezeption von Kierkegaard beschäftigt ähm, und die direkte Linie führt zu Buche der Frosch. Das, das ist, Frosch. ist logisch. oder was erwartet man als nächstes Buch? Das ist. ist auf jeden Fall. Und als äh, Comicforscherin ähm, äh, bekannt und äh, ja, schreibst auch in der Werner Tageszeitung. Der Bund. Wunderschön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen Dank, sehr schön, dass ich eingeladen wurde, danke Sehr gerne. Also, denn das ist doch mal vielleicht gleich äh, direkt nachher... Also ich habe beim, beim Schauen, durch Lesen durch euer Buch, findet man sehr viele Zitate und Definitionsversuche von dem Begriff Meme. Ähm, und eine davon würde ich mal vorlesen, damit alle sich sozusagen vielleicht einen kleinen Eindruck geben, machen können und über den würde ich dann vielleicht gleich ins Gespräch kommen. Ähm, das ist äh, der von Schiffmann, äh, die, die dieses Zitat ist, eine Gruppe digitaler Einheiten, die gemeinsame Eigenschaften im Inhalt, und der Form, im Inhalt der Form und oder der Haltung aufweisen, die b in bewusster Auseinandersetzung mit anderen Memes erzeugt und c von vielen Usern im Internet verbreitet, imitiert oder transformiert wurden. Ähm, weil so die erste Frage, was ist eigentlich ein Meme, äh, ja irgendwie glaube ich vor allem die Älteren von uns ähm, irgendwie immer gleich erstmal ein bisschen beschäftigt. Kannst du, kannst du was mit dieser Definition anfangen? Kannst du das vielleicht ein Stück weit ergänzen? Was ist ein Meme? Also was interessant ist, ist, dass der Begriff ja recht viel älter ist als die Digitalkultur, wie wir sie heute kennen. Also der Begriff Meme wurde geprägt von Richard Dawkins dem Evolutionsbiologen oder Soziobiologen in seinem Buch »The Selfish Gene« 1976. Und was er unter Meme verstand, war nämlich die kulturelle Entsprechung zum Gen, also zum Gene. Und er interessiert sich dort in dem Buch eben dafür, wie durch Gene Information kodiert wird und weitergegeben wird und eben auch variiert wird, respektive mutiert, im, im biologischen äh, Feld, auch über die Generationen hinweg. Und er hat den Begriff Meme geprägt, um quasi das Analoge im kulturellen Feld zu beschreiben. Und was er damit meinte, sind eben natürlich noch nicht die Intended Memes, so wie wir die alle kennen und für die wir jetzt primär unser Buch geschrieben haben, wobei andere Formationen auch vorkommen, sondern er interessiert sich eben für irgendeinen geistigen Inhalt, das kann auch eine Ideologie sein, aber das kann, es ist vielleicht am eingängigsten, wenn man an Dinge wie Tänze denkt, also das ist ein Beispiel, das er bringt, die weitergegeben werden über Generationen und von Mensch zu Mensch und die dann eben auch variiert werden, Kinderreime, das ist auch so ein Beispiel, an das er denkt. Also eigentlich kommt dieser Begriff aus dem außerdigitalen bereich was ja sehr interessant ist und es gab dann auch relativ schnell schon eine Forschung, die sich damit beschäftigt hat, mit Memes in diesem sehr breiten Sinne. Aber natürlich hat der Begriff dann seinen Siegeszug angetreten mit der Digitalkultur, als er übertragen wurde auf diese digitalen Entitäten, über die Schiffmann ähm, spricht in diesem Zitat. Und Schiffmanns Buch von 2014 ist wirklich die erste Monographie, die sich explizit und nur Memes ähm, widmet. Und das war sehr prägend, natürlich auch äh, für uns. Also ich denke, du korrigierst mich dann wieder, wenn du es anders siehst, aber mit dem, was du jetzt vorgelesen hast, grundlegend, da sind wir natürlich einverstanden, identifizieren wir uns damit, wir verstehen uns ähnlich, also als ähm, kulturelle Entitäten, das können Bilder sein, Bilder mit Texten, das typische Beispiel, das können auch nur Texte sein oder nur Bilder oder GIFs, Videos und so weiter, ähm, die weitergegeben werden von zahlreichen UserInnen im Internet und in dieser Weitergabe eben auch verändert, modifiziert werden. Da ist so dieses, äh, dieses äh, also es ist halt ambivalent insofern, als sie einerseits verändert werden, es ist dann immer ein neues Meme, äh, das gebildet wird aus einem Template und andererseits muss diese Bindung an das Template auch vorhanden bleiben. Also es muss auch noch erkennbar sein, äh, woher das Meme kommt, äh, damit es funktioniert. Also einerseits was Neues, Modifikation und andererseits auch ein Bewahren des Vorherigen. Ähm, und ja, wovon wir uns ein bisschen distanzieren würden, ist ähm, diese ganze Tradition, die eben nach Brockins dann eigentlich kam und teilweise auch im Internetdiskurs sehr stark vorhanden ist, dass man irgendwie so biologistisch über Memes nachdenkt und über Memes spricht. Eben, die mutieren irgendwie, die sind fruchtbar oder unfruchtbar und so. Und das, da sind wir natürlich der Meinung, nicht nur wir, dass das ein bisschen verschleiert, dass das im Endeffekt menschengemachte Artefakte sind, die auch sehr intentional äh, mit ganz konkreten Absichten äh, verbreitet äh, werden können. Und da, das war uns sicher auch wichtig in unserem Buch, diesen Aspekt äh, stärker zu machen. Also kein Survival of the fittest memes. Ja, nein, da würden wir uns ein bisschen davon distanzieren. Das findet man wirklich sehr viel in der, in der Literatur. Dann die nächste Frage würde an Julian gehen. Du arbeitest ähm, an der Universität Bern, ähm, hast nach der Promotion ähm, Postdoc -Post gemacht und Lehrtätigkeit in Bern und Genf und äh, arbeitest ähm, im Thomas Mann Archiv gearbeitet in Zürich. Und äh, hast habilitiert in, äh, zu Raumsemantiken in Thomas Manns Erzählwerk. Ähm, das, ähm, auch das eine direkte Linie. Also, du, das ist völlig logische also, Entwicklung. Ja, das ist so cool. Das hat mich auch, also eure beiden Arbeiten habe ich voll fertig gemacht. Das ist ja okay. Hammer. Ähm, wie, Kommt man von Thomas Manns erzähl zu äh, mim Bitte eine kurze Antwort. Ja, kurz. Also, ähm, das, das war alles gar nicht geplant. Also ist, Vielleicht mache ich es doch ein bisschen länger, weil die Genese des Buchs ist schon auch interessant. Ähm, das hat schon auch eher angefangen als ein, eine informelle Kooperation zwischen uns beiden. Wir wussten, wir arbeiten gut zusammen, äh, wir harmonieren. Und ähm, dann wollten wir eigentlich einen Vortrag machen. Äh, ich glaube, es war zu Peppe. Ursprünglich, ja. Und da gerieten wir ins Schreiben, ins Nachdenken. Es war der Sommer 2017, es war äh, das erste Jahr der Trump-Präsidentschaft, es war ähm, der Monat, glaube ich, sogar des, ähm, der, der Demonstration des rechtsextremen Aufmarschs in Charlottesville, der ja dann noch ein Todesopfer wurde und wo auch der Peppe äh, überall zu sehen war äh, bei den Nazi-Demonstranten. Ja, da wurde uns dann schrittweise klar, dass das vielleicht ein größeres Projekt sein könnte. Und dann haben wir das auch eingebracht in die üblichen Kanäle, Kolloquien, mit Kollegen besprochen. Und da haben wir dann gesehen, das stößt jetzt nicht auf wahnsinnig viel Verständnis zum Teil bei der etablierten Literaturwissenschaft, aus der wir kommen, disziplinarisch. Aber ich würde sagen, die Realisierung des Projekts gibt uns durchaus recht. Also ich spreche jetzt für mich, aber die Resonanz auf meine... Schöne Habilitationsschrift, von der du gesprochen hast, die war einfach, dass es eine einzige Rezension gab und sonst hat es kein Schwein interessiert. Ähm, hingegen die Resonanz auf unser Buch ist äh, eine, also, als sehr überrascht, es gibt ein großes Interesse. Und das heißt, dass unsere Zugänge, dass ein, ein kulturwissenschaftlicher, ein literaturwissenschaftlicher Zugang, ein analytischer Zugriff auf solche ähm, Phänomene der gegenwärtigen Digitalkultur, das interessiert die Menschen. Und das kann unsere Disziplin auch liefern und ja, und dann bin ich, also bin ich froh, dass wir den Schwenk gemacht haben, von kirkeberg und Thomas Mann zu Peppe, ganz ehrlich gesagt. Ja. Darf ich ein Wort hinzufügen? Ja, wir haben auch immer so ein bisschen als Witz, aber auch total ernst gemeint, gesagt, wir analysieren jetzt halt ein pepe oder Edna-Meme. Mit genau dem gleichen Ernst und der genau gleichen Pünktlichkeit, wie wir einen Kafka-Text oder einen Thomas-Mann-Text oder einen Goethe-Text analysieren würden. Und das hat natürlich Inflationen ausgelöst bei unseren FachkollegInnen, die 2017 teilweise überhaupt nicht wussten, was für die sind. Das ist auch interessant, weil das hat sich ja damals verändert. Als wir das da damals teilweise in schon erwähnt haben, war schon zuerst wirklich auch die Frage, was sind denn Menges, noch nie von gehört, das ist mittlerweile nicht mehr davon. Ähm, aber ja, also das haben wir ein bisschen provokativ gesagt, haben wir durchaus ernst gemeint und das versuchen wir auch ein bisschen einzulösen in, in unserem Buch. Wenn ich an der Stelle auch mal reinsleiden und hemmungslos schleimen darf, und ähm, mich auch nochmal bedanken, dass ihr mich gefragt habt, ob ich hier mit euch sitzen kann. Ähm, euer Buch ist ja so mit eines, so der deutschsprachigen Pionier- und Standardwerke, also inzwischen, obwohl sie jetzt so jung, ist so Mietforschung. Weil und es also ich meine die deutsche Forschung hinkt ja auch zu so dem, dem US und also im englischsprachigen Raum immer so ein bisschen hinterher aber also selbst im internationalen Raum ist euer Buch einfach so. ich habe es gelesen und mein Mind was bling und ich glaube da habt ihr auch einfach einen großen Schritt geleistet, damit eben uh, auch immer Afrikaniker*innen jetzt nicht mehr fragen was May-Mays sind um, Genau, das, das ist einfach ein unglaublich gutes Buch. Eben auch, weil ihr da mit dem Literaturwissen und kulturwissenschaftlichen Blick rangeht. Achso, danke. Okay. Ich bin ganz gewohnt, also, so was Ich ja. kaufen könnte dort. Man kann es gar nicht so Kleine Tipp. <lacht> und ich kann so zurückgehen. Du hast natürlich ja. das Standardwerk über Insets geschrieben. Da kommen wir noch. Da kommen wir noch. Da kommen wir noch. Wir hier auf der Bühne. Ich würde noch mal kurz noch mal nachfassen weil, bei Julian. bei dir. Ähm, ihr habt sozusagen ihr nehmt den Begriff auf der digitalen Substanz bei Peter Glaser. Ich hoffe, dass ich die Aussprache in Deutsch korrekt recherchiert habe. aber ähm, sozusagen, kannst du nochmal sagen, was hat es damit auf sich? Was, also Memes als digitale Substanz und vielleicht die Frage, wie, haben, ähm, also wie, konnten, wie, wie, haben, wie treiben die Algorithmen eigentlich die Memes vor sich her? Oder so so eine Frage, was bedeutet, äh, was bedeutet das Digitale in den, in, in den Memes? Also warum ist das, äh, warum ist das ein digitales Phänomen und warum ist äh, jetzt hier von mir da in der, in der Einladung das mit Hartfield, der ja auch der, der sozusagen der, der Bildcollage ist äh, und auch der, des Textbildbruchs und so weiter und des Aufgreifens bekannter Bilder, also hier hinter Pep ist eigentlich Polizeipräsident Zerkybill damals hier aus Berlin zu sehen gewesen. Ähm, also, was ist das, das, das Treibende daran an den Algorithmen? Kannst du dazu was sagen? Okay, das ist ein harter Brocken. Vielleicht zuerst zur digitalen Substanz, dieser Begriff von Peter Glaser. Ähm, das, das, das haben wir aufgegriffen. Also damit meint er, ähm, ganz grob gesagt, ja, ich will das jetzt nicht eins zu eins reproduzieren, ich kann es auch gar nicht so lange her, dass wir es geschrieben haben. Aber ähm, er meint damit, dass halt auch ähm, das vermeintlich Immaterielle, Intangible, was im Netz passiert, das hat ja auch eigentlich eine, und es kann hilfreich sein, sich das auch ähm, vorzustellen als eben äh, etwas, das eine Art materielle Struktur hat, das substanziell ist, weil es wirkt ja auch in die Realität hinein. Ja? Und für uns war das also halt ein Ankerpunkt, dieser Begriff, um äh, zu zeigen, nicht nur wir, sondern auch schlaue Leute wurden, oder so, da haben das schon gesehen, es gibt diese Scharnierstellen, diese Interferenzen zwischen dem, was online passiert und dem, was im sogenannten Real Life passiert, und wir bewegen uns hier nicht irgendwie im ortlosen, zeitlosen, diffusen Raum oder so. Und das ist ein Hauptanliegen des ganzen Buches, dass wir immer wieder aufzuzeigen versuchen, in welche Weise die vermeintliche Normalität verschränkt ist, materiell bis hin zu ähm, ja, blutigsten Taten Terrorakten mit dem, was online geschieht. Das ist einfach einer der Begriffe oder eines der Konzepte, die uns geholfen haben, diesen ähm, Link zu begründen, diese These zu begründen. Jetzt das spezifisch Digitale, das ist eine berechtigte Frage und du hast vorhin auch schon darauf erwiesen, dass der Begriff des Memes ja auch schon älter ist, aus dem Prä-Internet-Kontext stammt und ähm, es gibt auch gute Forschung, zur Frage, inwiefern das, was wir als Internethumor verbuchen würden oder als Memehumor, inwiefern das eine längere Tradition hat in der US-amerikanischen Forschung, dabei bei Ryan Milner wird das oft zurückgeführt auf ähm, folkloristische Traditionen. Das ist alles richtig, aber ähm, äh, der, der entscheidende Hebeleffekt, sozusagen, der dazu kommen muss, damit das entsteht, was wir heute als Meme-Kultur begreifen, ist eben... Äh, sind die Affordanzen, die Möglichkeiten, die die Digitaltechnologie uns bietet. Wir beziehen uns da auf den Medienwissenschaftler Felix Stalder, der von der Kultur der Digitalität spricht und sagt, gewisse ästhetische Tendenzen, insbesondere, also gewisse Möglichkeiten künstlerische Produktion sind heute in so hohem Maß gegeben wie noch nie zuvor. Er meint damit Referenzielles Handeln, Bezugnahmen auf andere kulturelle Artefakte, gemeinschaftliches Handeln, die Entstehung von Communities, die irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsame Werte pflegen und schließlich das Stichwort Algorithmizität, also Algorithmen, hier gemeint als eine maschinell bewerkstelligte Vorstrukturierung einer ansonsten nicht begreifbaren oder überblickbaren Realität. Und erst das Zusammenwirken dieser drei Faktoren erzeugt eine neue ähm, Phase der, der Kultur letztlich, eben das, was er meint mit Kultur der Digitalität und der ermöglicht die Produktion von so etwas wie eben Memes. Jetzt kann man sagen, hier bei John Hartfield gibt es natürlich Ansätze zu solchen ähm, insbesondere Darstellungstechniken, aber wir haben hier immer noch einen Künstler, der ein Werk kreiert und das wirkt dann auf die Rezipienten. Wir haben diesen sozusagen diesen klassischen Kommunikationskanal und bei Memes ist er eben aufgehoben. Die entstehen ja meistens anonym. Selten gibt es einen identifizierbaren Mim-Künstler oder sowas und dann werden die Disseminiert sozusagen, geraten in, in den Strom oder die Geröllhalte des Internets und dann machen die Leute was damit. Dann geht es weiter, dann entsteht eine Kette von ähm, Mutationen, ja? das wäre jetzt das biologistische äh, Vokabular, wir sprechen eher von Variationen und dann passiert was mit diesen Dingen. Ja? Und das ist, das ist neu. Ja. So, ich hoffe das, das, hoffe, das war jetzt einigermaßen prägnant. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, so ein bisschen das Werk ohne Auto. Da kommen wir nachher auch noch mal, glaube ich, mit, ähm, mit drauf zurück. Ich habe noch eine Frage, bevor ich dann ähm, gleich mal zu Veronika rüberblende. blende. Ähm, die Frage: Ich hatte bei euch gelesen, dass ihr euch auch auf die Theorie von Codieren und Dekodieren von Stuart Hall so ein Stück weit bezieht, weil es ist ja was Interessantes zu gucken, wie, in, wie wird das also was Rezipieren, ähm, das Aufnehmen in verschiedenen Subkulturen völlig unterschiedlich ist. Dass auch das Weiterschreiben und Schreiben von, ähm, in, durch die Memes, ähm, das ist ja ein interessanter, auch äh, kulturwissenschaftlicher Ansatz, der versucht, ähm, äh, den ihr versucht da ein Stück weit fruchtbar zu machen. Kannst du da mal versuchen, das, ähm, also wie habt ihr so eine Perspektive da versucht, in die in auch Forschung mit einzubringen? Ähm, ja, also wir beziehen uns da auf einen Mime forscher der Novak heißt und der selber eben diese Stuart Hall Theorie aufgreift und zwar eigentlich mit einem ganz spezifischen Interesse. Und das ist so dieses Zusammenspiel zwischen einer Analyse der Mikroebene und der Makroebene, wenn man das ähm, so nennen will. Also einerseits geht bei Stuart Hall in äh, Decoding and Encoding of, of Culture, das heißt anders, auf Television Shows. <lacht> weißt, so ja, etwas in wenn ihr wollt, einfach mitnehmen. Podcast. Das bist du drauf. Sehr schön. Das gibt sicher, das sicher die Tiefdrehung, Info, ich jetzt gerade so in Kurzform mitbringe. Aber bei ihm geht es ja methodisch eben darum, einerseits einen Ansatz zu prägen, der ein einzelnes kulturelles Artefakt, das wir bei ihm zum Beispiel eine, eben eine Fernsehshow, bei uns wäre das ein Linie, <lacht> ganz genau anschaut, quasi ein Close Reading macht, wirklich die Form äh, sich anschaut, etc. Und wir, wir benutzen da wirklich auch den Begriff des Close-Reading, wir, wir sind LiteraturwissenschaftlerInnen und wir haben das auch sehr bewusst, ein bisschen diese Ansätze wollten wir auch anwenden auf, auf die Bibelkultur, gerade weil es noch nichts gibt aus der Ecke, oder sehr wenig, diese meistens medienwissenschaftliche oder Bildwissenschaftliche Ansätze, ähm, die es gibt. Also quasi das Close Reading eines einzelnen Artefakts. Das würde ich ganz genau anschauen, das, was ich vorhin äh, bezeichnet habe. Also wir gucken uns das so genau an, dass wäre das Signal-Kafka-Text, die Mikroebene und dann andererseits die Makroebene, also das Einordnen eines solchen Artefakts, das Verankern eines solchen Artefakts in größeren Kontexten, in sozialen, historischen, politischen, ideologischen äh, Zusammenhängen. Und das ist natürlich genau der Ansatz, den wir in unserem Buch auch verfolgen. Das ist ja auch ein klassischer kulturwissenschaftlicher Ansatz, der sich eben dann auch für Machtdynamiken interessiert, äh, in denen solche Artefakte stehen und die sie weiterschreiben, perpetuieren und eben versuchen zu subvertieren etc. Also dieses Changieren zwischen dem, quasi dem Kleinen und dem Großen, dieser doppelte Blick, das war für uns da vor allem anschlussfähig, äh, was Stuart Halls äh, Decoding and Encoding der Theorie anbelangt. Okay, da können wir nachher auch nochmal an noch Beispielen ein bisschen bei der Frage auch den, wir, den Emonie kämpfen um, um, äh, um einzelne Memes und so weiter. kommen wir vielleicht äh, nachher bei so einem kleinen Diebdive nochmal zurück. Ähm, Jetzt will ich Veronika Kracher in die Diskussion reinholen. Du hast dich ja glücklicherweise schon, schon selbst mit dem Lob hier äh, ins Spiel gebracht. Dann ähm, kann ich das auch noch mal äh, aufgreifen. Du hast äh, mit dem Incelsbuch natürlich so ein bisschen so das Standardwerk in der sozusagen Insel kultur die für die der Memes ja auch ein total zentrales ähm, Kommunikationsmedium ist. Die sozusagen die All-Right-Bewegung, die da sehr stark ist in den USA guckt, du hast dich über 4 und äh, 8chan und so weiter und so fort beschäftigt. Und sagtest du vorhin noch, dass äh, man dich super äh, nachts um drei wecken kann, damit du was äh, über das Gamergate äh, erzählst. Ähm, so, auch wenn du jetzt einen Tag lang beschäftigt warst, äh, so spät ist es noch nicht. Aber dazu wollen wir auf jeden Fall später äh, auch noch ein bisschen was hören. Also wie kam es eigentlich zum, zum Durchbruch auch von sozusagen, ähm, na, zumindest rechtsoffenen ähm, Subkultur, so die sich sehr stark darauf bezieht. Du ähm, hast verschiedene äh, Forschungsschwerpunkte, Patriarchat, Kritik, Antisemitismus, neben diesen ganzen digitalen Literatur, Popkultur und, Pop und schreibst ähm, auch in einem sehr breiten ähm, Spektrum von konkret Jungle äh, World, ähm, Neues Deutschland über Antifa Infoblatt. Also hast da, glaube ich, äh, sehr breit die Publizistik abgedeckt. Ich freue mich sehr, dass du äh, da bist ähm, und die Frage, die ich an dich äh, sozusagen habe, wäre die Frage, ähm, diese, diese Memes greifen ja sehr häufig auf so Normen und Warcodes codes zurück, ähm, die auch in Communities entstehen und dort auch weiterentwickelt werden. Ähm, kannst du sagen, warum, ist das eigentlich für, warum sind solche Communities äh, da so wichtig, um das Ganze entstehen zu lassen? Und gibt es da, ähm, gibt's da quasi eine Vorprogrammierung? dass ist das ist sozusagen häufig sozusagen so weißmännliche Subkulturen sind, die die in diesen, diesen Subkulturen so ein bisschen den Ton angeben oder sehr häufig den Ton angeben. Also magst du was erzählen ähm, zur zur sozusagen Entstehung oder zum Großwerden in sozusagen so ja Reddit-Szene und so weiter? Aber um, erstmal vielen Dank, dass ich hier so sein kann. Uh -huh. Vielen Dank für die Moderation, ich freue mich wahnsinnig. Ähm, genau, zweitens, ähm, Means und äh, Gender würde ich mal sagen. Also das Ding ist ja, es ist, dass das Internet ja quasi auch nur Spiegel von der allgemeinen Gesellschaft ist, sowohl im Guten wie auch im Schlechten und ich denke, dass es eine verkürzte und verkehrte Aussage ist, von einer separaten digitalen Welt zu sprechen. Ähm, ähm, das, bedeutet allerdings auch, dass eben wir leben in einer Gesellschaft, die ist kapitalistisch, die ist rassistisch, die ist patriarchal und dass eben genau das sicherlich auch in Online-Kulturen und Online-Subkulturen manifestiert und eben gerade auch so eine Meme-Culture, von der wir sie sprechen, die ja aus ähm, Orten wie Something Awful von Imageboards, von Reddit kommt, eben auch einfach, dass sehr lange Orte waren, wo marginalisierte Menschen, vor allem eben Frauen Verdrängt worden sind. Also, man kennt ja, das gab es so Anfang, Mitte, Mitte der 90er bis in die 100er Jahre hinein, als das Internet so aufkam: dieses, dieses Slogan There are no girls on the Internet, was eben darauf rekurriert hat, dass. Ähm, Behauptet wurde, dass die Online-Sphäre eigentlich geschlechtslos sei, de facto aber durchaus einfach sexistisch war. Und wenn man dann eben sich als Girl auf die Internet geeignet hat, das erste, der erste Kommentar dann auf image war: zeig deine Titten oder verpisst dich. Also, ähm, dass einfach eben das Internet ein Raum war, wo dann eben, also auch, auch würde ich sagen, so, so ein bisschen als, als, als Wilder Westen als Free-Speech-Raum, wo dann auch einfach ganz häufig marginalisierte Menschen um ihr Recht auf Anerkennung und Existenz kämpfen mussten und, das kann ich als äh, Flinter-Person sagen, die ziemlich lange in auch so MMORPG-Communities rumhing, irgendwann hat man schlicht und ergreifend keine Lust, Lust mehr, sich gegen Anfeindungen zu wehren, zieht sich zurück, ähm, weswegen dann halt auch das Internet dann, oder generell wie auch Geek-Cultures ähm, als halt sich zu einem Raum entwickelt hat, der sich als weiß und männlich verstanden hat. Nicht wahr, aber verstanden hat, ähm, was eben auch daran lag, dass wir marginalisierte Menschen sich als solche sichtbar gemacht haben, sie eben mit verbalen Übergriffen rechnen durften. Ähm, und das hat sich dann eben generell auch in der Online-Culture manifestiert und gerade bei Reddit. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich, bin, äh, ich benutze, glaube ich, Reddit ein bisschen viel und reddit ist eine Plattform, die einfach sehr viele Möglichkeiten bietet, sich auszutauschen. Das heißt keine Ahnung, bei mir ist es, wie brennt man Gusseisenpfannen am besten ein oder ähm, sieh hier Bilder von meiner dicken Katze oder schau dieses neue feministische Meme an. Aber bei reddit ist es halt schon so ein Ding, dass eben diese, dass eben so Plattformen wie reddit oder Fortran, also diese, diese also sich, sich ganz lange als Plattform begriffen haben, wo die Elite des Internets, wo die Leute rumhängen, die die neuesten, smoothesten, besten Memes haben, die im Gegensatz dazu zu Normie-Plattformen intellektuelle Gespräche führen. Also quasi so eine narzisstische Selbstüberwürgen durch die Online-Tätigkeit. Und das zieht so einen sehr bestimmten Typus von Menschen, in der Regel von Mann an. Ähm, und ähm, also das war dann halt auch, gerade so Plattformen wie Fortune oder Reddit, so ein sehr integraler Bestandteil von der Entwicklung von so dieser sehr unangenehmen Geek-Culture, die wir Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre hatten, die dann auch so das Vorfeld zu Gamergate geebnet hat, die sich eben als, ja, intellektuell überlegen, rational, ähm, nicht hysterisch, wie diese ganzen Feministinnen, gesehen hat, wo also es auch sehr große Überschneidung dieser frühen Skeptik-Atheism-Community gibt, die halt auch über YouTube sehr präsent war und ähm, ja, die eben dieses Selbstbild als rational, weiß, männlich, heterosexuell, cisgeschlechtlich hatten, das eben antagonistisch gegenübergestellt wurde von also Frauen, die entweder eh nichts im Internet verloren haben oder es wagen, dann plötzlich diese virtuellen Räume für sich in Anspruch zu nehmen. Und das reproduziert ja, und um die Philosophin Kate Mann sogar referenzieren, Misogynie, weil weiblich gelesene Personen nicht in vermeintlich männliche Räume einbringen dürfen, weil sie die mit ihrer in Weiblichkeit ruinieren und man eben plötzlich nicht mehr seinen Boys Club haben kann und halt einfach mal äh, auch mal so einen sexistischen Witz reißen kann. Und das würde ich sagen, sind halt alles so diese Vorläufer von... Ähm, Sexistischer Meme und generell Online-Kultur. Also, es ist halt einfach, ja, in so einer halt auch gewachsen. Du hast ja selber gesagt, dass natürlich digitale Welt und ähm, analoge Welt oder so äh, nicht zu trennen sind, eigentlich auch einfach äh, sozusagen direkt voneinander beeinflusst werden. Wie, wie glaubst du, ist es denn, äh, das, wie kann es denn sein, dass das sowas zu so einem Massenphänomen äh, wird, dass es so breit wahrgenommen wird, dass überhaupt. So eine fragile Männlichkeit ähm, sozusagen so, so einen Ort sozusagen so stark aufsucht. Ähm, was sind ja die Rückwirkungen Wirk aus der wirklichen Welt? Also es ist so, dass sozusagen so das Gefühl von, von fragiler oder bedrohter Männlichkeit äh, die Leute in sozusagen bestimmte Foren reinsaugt ähm, und die sich dort zusammenfinden gegen die so also quasi die, die Schwierigkeiten des Alltags, dass man nicht mehr automatisch weiß, äh, sozusagen den Statuserwartungen. Ähm, Geschenkt wird und es ist das sozusagen, also, wann machst du diesen, wie machst du so sozusagen diese Veränderung, diese, auch die soziologische Veränderung dahinter, wie machst du das, woran machst du das fest, erstmal, dass es überhaupt diese, diese Tendenz so stark gibt? Oder war das schon immer so und jetzt kriegen wir das nur mit, weil es im Internet ganz viele Leute sind? Ähm, ich glaube, das Internet ist ein halt Ort, das eben so eine Vernetzung in gekränkter weißer Männlichkeit als auch eine Radikalisierung einfach sehr beschleunigt und vereinfacht. Also, das Ding ist ja, ähm Wer meine Substanzen kennt, weiß, dass ich, dass ich ein großer Fan von Golfpol bin, äh, Geschlechtsforscher und Sozialpsychologe und Pol analysiert, dass eben äh, Männlichkeit, von allem Heter, und weißer Männlichkeit, die Kränkung immanent ist. Und gerade jetzt eben halt auch in der Moderne, wo eben ähm, so diese klassisch männliche Rolle des Ernährers, äh, des Beschützers, ja, ja, ja, so nicht mehr existent ist und eben auch permanent eine Kränkung stattfindet im Sinne von, ähm, hier du wirst im ähm, Kapitalismus und vor allem im Neoliberalismus permanent auf deine Entfremdung zurückgeworfen, du wirst ausgebeutet, ähm, du bist halt irgendwie nicht die, also da, da kommt eben diese rassistische Selbstüberhöhung, die ich vorhin so referenziert habe. Ähm, es besteht ein krasser Bruch zwischen der Selbstwahrnehmung als intellektuell überlegener Gentleman und eben als Wurm im Kompost- und Spätkapitalismus, als der dich Chef betrachtet. So. Und ähm, anstatt jedoch, und das ist so ein großes Problem, dass ja autoritäre Persönlichkeiten, wie sie der Kapitalismus hervorbringt, ja immanent ist, dass ja keine Kritik an der Gewalt stattfindet, sondern eine Identifikation mit derselben. Und äh, dann diese, diese gekränkten jungen Männer nicht denken, okay, wir müssen dieses System, das ich fertig macht überwinden, sondern ich will eben derjenige am Hebel sein. Und eben auch, dass wir, äh, das ist dann quasi die Auslagerung des Selbstzweifels und des Hasses auf bereits gesellschaftlich designierte Feindbilder gibt, wie Migrantinnen, Frauen, queere Menschen, Jüdinnen und Juden. Ähm, also das ist, glaube ich, so die soziologische psycho logische Grundlage, von, dem wir, von der wir sprechen und äh, das Internet ist natürlich ein Ort, wo, so, wo eben diese Kränkung dann auch sehr viel einfacher aufgefangen wird und wo man sich einfach sehr viel leichter mit anderen vernetzen kann und eben in diese Communities zurückziehen kann. Dass das dann Orte sind, in denen man sich gegenseitig selbst bestätigt, sich gegenseitig in seiner Ideologie befeuert. Ähm, die eigenen, also, und halt auch gar nicht mal zu einem Reflektieren kommt, weil, weil permanent dieser Moment der Empörung und Kränkung einfach generiert und befeuert wird und eben dieses Selbstbild als erleuchteter Gentleman eben auch darin bestätigt wird, sich in diesen, also gerade noch so Ende der Nuller Anfang der die Jahre, also die Zeit, von denen wir sprechen, in diesen damals noch sich clandestin empfindenden Online-Communities so ähm, stattgefunden hat. Und ja, ich glaube, das, so, das ist so dieser Knackpunkt, über den wir sprechen müssen, nämlich ähm, die, das Internet als Ort, das gesellschaftlich begründete Kränkungen auffasst, amplifiziert und gerade ähm, auch noch mal durch so eine Anonymität des Raums ähm, um, es halt auch einfach leichter macht, würde ich sagen, so Feindbilder aufzumachen und die dann auch nochmal anzugreifen, weil eben also gerade auch so, so, so virtuelle wie auch reale Gewalt meines Erachtens nach auch immer so eine Wiedergutmachung der Kränkung ist. Dass wenn dann zum Beispiel nie so wie eine Shitstorms wie Gamer Game passiert, dass dann halt auch so eine Strafe ist, so ey, hier als ihr als Flitterpersonen und unsere männliche Community ein. Das darf nicht sein, dafür müssen wir euch bestrafen. Und somit halt auch diese Kränkung wieder gut gemacht wird, dass dieser vermeintlich männliche Raum genommen wird. Jetzt hast du dafür Nur, dass ich noch kurz ja, auch etwas hinzufügen darf. Ich bin natürlich 200% nicht einverstanden. Nur würde ich hier gerne auch gerade noch jemanden sonst zitieren, der hier auch sehr gut auf die Bühne passen würde. Und zwar Simon Schick. Absoluter Echte Gefühle und was ich dort sehr schön finde, ist, es geht natürlich auch genau um diese ähm, Dynamiken, die du beschreibst, und was er eben auch sehr schön zeigt, ist, dass diese gekränkte Männlichkeit, im Internet eben auch nicht nur amplifiziert wird, sondern sie wird überhaupt erst generiert. Du hast den Begriff auch kurz benutzt ähm, vorhin, aber er zeigt halt wunderbar auf, wie aus eigentlich kleinen alltäglichen Irritationen und Erfahrungen von, oh wow, mir hat jetzt eine Person gesagt, meine Ausdrucksweise war rassistisch zum Beispiel oder meine Ausdrucksweise war sexistisch, aus dieser eigentlich kleinen Irritation und dem Unwohlsein, die daraus resultiert, wie das dann eben im Internet durch Memes und in bestimmten Subkulturen quasi fruchtbar gemacht wird und aufgebläht wird und dann die Antwort kommt, die Erklärung, ah, wieso hast du dich jetzt irritiert gefühlt? Ja, weil du ein weißer Mann bist, ein weißer Cis-Mann, die sind eben heute in einer benachteiligten Position und so weiter. Das ist diese, dieses generative Element, finde ich auch wirklich sehr wichtig. Und da fahren auch ganz viele eben weiße cis männer an, die eigentlich nicht mit dieser Überzeugung anfangen. Die gehen nicht ins Internet, weil sie eine Gemeinschaft per se suchen äh, von gekränkten weißen Männern, sondern die gehen halt ins Internet und die haben so ein paar Irritationserfahrungen und so weiter, wie sie alle haben. Und dann bieten ihnen diese Communities Erklärungsansätze und affektive Dynamiken an, die sie befriedigen und das irgendwie für sie eben klar klären, wie <lacht> das verständlich machen für sie und so kann man dann immer auch reinhutschen. in solche Dinge. Also da muss man sich aber halt auch anschauen, so inwieweit so dass die, die, die, die analoge und die digitale Gesellschaft funktioniert. Weil es ist ja durchaus auch so, dass online Algorithmen halt ähm, antifeministische Inhalte stellen, also auch lange Zeit bei YouTube war das zum Beispiel so. Ähm, Präferiert gezeigt haben, und dann kommt so ein 16-Jähriger, Junge und fragt sich, ey, hier, warum habe ich keine Freundin? Und äh, dann werden ihm direkt Sachen reingespült, ja, weil, äh, weil der ja Feminismus Frauen dazu bringt, ähm, nicht mehr mit Männern zu schlafen oder weil du ein Beta-Kack bist und deswegen musst du jetzt die rote Pelletür und Alpha-Mann Ich meine, Antifeminismus ist ja kein neues Phänomen, aber das Internet hat Antifeministen, die es so viel einfacher gemacht, Sicherheit in dieser Mausphäre zu organisieren. Okay. Ja, auf jeden Fall, also die... Ähm, es ist ja, ist ja wirklich erstaunlich, dass es, äh, dass es so, du hast ja schon angedeutet, dass diese, ähm, dieses Gamergate, was, ja, was das was so, das ganze so noch sozusagen so multipliziert hat oder dass man das Gefühl hatte, das, war, das gab so dann bestimmten ähm, Subszene sozusagen noch mal so richtigen Boost und hat, hat auch eine das vielleicht ist erstmal so eine kleine Machtfrage gestellt oder pra Kraftprobe oder so und hat sich dadurch auch noch mal ähm, stärker ähm, verbreitet kannst du noch mal kurz sagen, also vielleicht nur kurz, nicht die ganze Geschichte des gamer jetzt vielleicht noch länger hier, aber vielleicht fokussiert auf die Frage, ähm, sozusagen was, was spielten dann da auch Memes für eine Rolle, damit wir sozusagen, also inwieweit spielten da drin Memes eine Rolle als Ausdruck von, ähm, von genau dieser Zurückweisung von Kritik gegenüber, na, einer feministischen Kritik an, an den Lieblingscomputerspielen äh, oder so. Ähm, wie ist es darüber entstanden, wie haben sich diese Szenen sozusagen, gibt es da andere Pipelines oder sind daraus Pipelines entstanden zu anderen, äh, ja, zu anderen Szenen? Das sind äh, jetzt, glaube ich, drei Fragen auch einmal zu GamerGate, okay. okay, ich kurz so so Gamer zusammen und das nach dem Achtstift auf einer Konferenz war, ich glaube, das schaffen wir. Ähm, also ich meine, für alle, die nicht wissen oder ihr wisst, was GamerGate, gibt es irgendjemanden, der kein Wille von GamerGate hat? Okay, äh, Gate war eine misogyne Hasskampagne gegen Flinterpersonen aus der Videospielszene 2014, ähm, die begründet wurde mit Ethics and Gaming Journalism, also dass halt eine Flinterperson ein Spiel gemacht hat, das sehr gute Kritiken bekommen hat, dessen Spiel war, wo es darum ging, Depressionen zu erkunden. Und äh, der Ex-Partner dieser Person hat dann ähm, empört darüber geschrieben, dass eben äh, diese Person nur gute Kritiken bekommt, weil sie eben mit diesen Game-Journalisten geschlafen hätte. Hat nicht, stimmte nicht. Und äh, dann angefangen, teils aus der Beziehung auszupacken. Und dann versucht so eine misogyne Shitstorm-Kampagne zu starten. Und das wurde dann auch relativ äh, bereitwillig aufgegriffen, weil eben äh, zu dem Zeitpunkt halt auch eine Videospielszene äh, den heterosexuellen weißen Mann als quasi Publikum gesehen hat und Spieler einfach sehr oft sexistische Tropen reproduziert haben und Männerfantasien bedient haben. Und dann kam eben diese, diese feministische Kritik an dieser Community. Das Problem bei Gamern ist, und damit meine ich so Capital G Gamer, ähm, dass sie sich immens mit ihrem Hobby identifizieren und ähm, eine Kritik an ihrem Hobby oder eine Kritik an der Gaming-Industrie ähm, durch diese krasse Identifikation als Kritik an der eigenen Person aufgefasst wird. Und ähm, gleichzeitig auch bei Gamern, obwohl, obwohl der große Bevölkerung Videospiele spielt, immer noch dieses Selbstnarrativ vorherrscht als Minderheit, die irgendwie wegen einem Nerd-Hobby gemobbt worden ist. Das halt so de facto einfach auch nicht der Fall ist, also halt jegliche Kritik an der Community zu einer sehr affekthaften Abwehr führt. Und das hat auch so eine große Rolle bei Gamer-Games gespielt. Also die wollen irgendwie unsere, unsere Identität uns wegnehmen durch ihre feministische Spaßverderberei. Und was gibt es, was also und es gibt kaum etwas, was anfälliger ist, für Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus als gekränkte weiße heterosexuelle Männlichkeit. Und dann hatte man eben diesen, diesen über Imageboards wie Fortune oder über das rechte Doxing und Räufung und Kiwi Farms amplifizierten Hass gegen eben einzelne Flitterpersonen aus, aus der Videospielszene. Und dann äh, saßen da, also so das, und, und Vertreter der all also Nilo Jagopoulos, Stefan Molyneux, die Farren, saßen dann da und dachten sich, Moment mal, da ist eine Horde wütender junge, weiße Männer. Ähm, wie, kann man, wie kann man das nutzen? Und haben dann eben angefangen, auch dieses Gamer-Gate-Negative aufzugreifen, um explizit ähm, antikommunistische, antifeministische, strukturell antisemitische Narrative zu pushen, wie eben der Kulturmarxismus bedroht die Gaming-Community. Und das eben auch ganz massiv anhand einer dessen, was nachher als Mimetic Warfare bekannt werden sollte. Ähm, eines, also es hat sich dann einerseits in so einer Feinddarstellung in Memes dargestellt, dass man zum Beispiel Spiele gab, wo man Anita Sarkeesian, also die ja eine YouTuberin ist, die sich kritisch mit Sexismus und Games beschäftigt, verprügeln konnte, die quasi zum ultimativen Feindbild geworden ist. Andererseits aber auch, dass ähm, Gamer Gate auf Fortune dann so ein eigenes Maskottchen entwickelt hat. Ähm, Uh, so, so, so ein Anime-Mädchen, obviously, uh, dass dann eben uh, dieses, dieses Gamergate, also dieses Gamergate-Narrativ dann aus der Fortran-Perspektive um, kommentiert hat und in ihrer Darstellung da selbst ja. auf, auf fortschritt memes referenzierte. Uh, also trägt so ein so lila-grün gestreiften Pulli, was eine Referenz auf ein rape meme ist, das auf Fortschritt sehr lange populär war. Die, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht ins Detail, aber ähm, ja, das, also was, was und, und, und, und gerade durch zum Beispiel dieses Forge-Gamer-Gate-Meme, dass halt durch diese Mimifizierung natürlich auch noch mal Community-Building stattfindet. Das ist unser Maskottchen, das ist unser Symbol und damit identifizieren wir uns. Und da projizieren wir natürlich auch unsere Männerfantasien quasi rein. Und das, finde ich, ist eine Rolle von Memes über, die auch gerade aus dem rechten Kontext sehr dringend gesprochen werden muss, nämlich dass sie eben auch immer Identifikationsmerkmale sind oder halt auch Beweis zu einer bestimmten Community zu gehören. Im Sinne von, nur die Eingeweihten kennen jetzt die freshesten, besten Memes so. Julian, vielleicht ähm, frage ich nochmal da weiter. Ähm, das Meme, was wir heute natürlich auch äh, mit auf dem Cover haben, ähm, das ist ja ein umkämpftes Meme gleichzeitig ein sehr wichtiges, auch in genau dieser äh, Rechten-Subkultur, die sehr dezidiert politisch damit auch versucht zu intervenieren und dieses Meme sicherlich auch mit groß und bekannt gemacht hat, aber jetzt, wenn nicht erfunden, dann auch sozusagen wesentlich weiterentwickelt hat, kannst du, äh, ihr habt das, ähm, du kannst es wahrscheinlich auch nachts um drei, ne? Ähm, äh, also, äh, dass, dass du nochmal vielleicht ein bisschen, weil ihr habt da ja sozusagen auch eine Vertiefung in eurem Buch zu dem, zu dem Meme, dass du noch mal ein bisschen wach Das was hat eigentlich mit diesem ähm, Pippe zu, zu auf sich? Wie, wie ist das sozusagen zu so einem rechten Meme geworden und auch in so einer, so, also wie schließt das an, einfach auch an so eine, so eine Entwicklung der Gärningssilie? Ja, das war, das war wirklich die Keimzelle des, des Buches und das war zunächst eben schon auch relativ harmlos, aber eben dann während dem Schreiben dieses Aufsatzes, der jetzt Teil halt des Kapitels zu Kleppen bildet im Buch. Da geschah dann diese diesen Aufmarsch in Charlottesville und dann wurde mir zumindest, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber da wurde mir noch erstmal so richtig bewusst, wie krass jetzt das eigentlich war, die, die Instrumentalisierung diese Bildlichkeit. Also dieser Comic Rush Pepper ist eigentlich ähm, ein ganz, ganz harmloser Comic, gut, aus einem äh, Independent Comic von 2005 von Matt Fury, einem sehr sympathischen Herrn, äh, der wirklich ähm, ein talentierter Comiczeichner, über den es auch einen wunderbaren äh, Dokumentarfilm gibt, 2020 erschienen. Feels Good Man heißt er. Das ist der Film, der genau diese Geschichte dieses Froschs und dann auch die Geschichte der Versuche nacherzählt von Matt Fury, diese, seine Kreation sozusagen zurückzuerobern. Und das klingt natürlich nicht. Also das Gesagt, das ist eine umkämpfte Bildlichkeit. Ich würde sagen, das war eine umkämpfte Bildlichkeit und eine Seite hat eigentlich diesen Kampf für sich. Entschieden. Denn also diese Pepe wurde relativ schnell zu einem Meme, so etwa ab 2008, das kann man rekonstruieren, wurde dieses Froschgesicht memetisch verwendet, ähm, auch auf diesen Imageboards, 4 und so weiter. Und gelangte so auch in den Mainstream hinein, kann man alles nachschauen rekonstruieren, das war alles noch konsistent mit der Quelle, also Pepe als so bekiffter ähm, Stoner-Frosch, das sind alles so anthropomorphe Tiere in diesem Comic. Boys Club und sein Claim to Fame ist dieses eine, dieser reine Comicstrip, in dem äh, es darum geht, dass Pepe immer beim Pinkeln, im Stehen, die Hose ganz nach unten zu den Knöcheln zieht und äh, das findet dann sein eigener Freund ein bisschen seltsam und warum machst du das? Und warum lässt du die Hose ganz runter und dann sagt der Pepe, ja, feels good, man. Das ist dieser Gesichtsausdruck der absoluten Zufriedenheit in der eigenen Kreatürlichkeit, sozusagen, der ist genetisch geworden. Oder? Das ist ganz harmlos. Und da passiert dann genau das, was du jetzt vorhin ja schon perfekt auf den Punkt gebracht hast, oder? Ähm, äh, dieses Meme, diese Meme-Figur, die zuerst zirkuliert in diesen ähm, Insider-Szenen, auch ein, äh, eben ein Erkennungsmerkmal wird, dieser eingeweihten Nerds, ein Shibboleth könnte man sagen, ja? die dringt in den Mainstream ein, plötzlich Twitter, Twitter Katy Perry einen Peppe und so. Und dann beginnen die, ähm, die Aktionen dieser gekränkten äh, Meme-Schmiede, die sich für die Speerspitze des Internets halten. halten. Ähm, wie erobern wir den jetzt für uns? Wie machen wir den so toxisch, dass niemand sonst ihn verwenden kann? Und das haben sie dann geschafft, indem sie ihn äh, assoziiert haben mit der Alternative Right und insbesondere mit der Figur von äh, Trump. Man kann nicht ganz genau rekonstruieren, wann das beginnt, aber 2015 ungefähr werden die ersten Memes gepostet, wo dann Pepe eine Trump-Frisur hat und einmal retweetet dann Trump selbst so einen äh, mimetischen so Clip mit diesem Frosch, um äh, wohl ohne zu wissen, was das jetzt soll, aber der fühlte sich wohl irgendwie geschmeckt. Und so entwickelte sich dieses Ding, dieses ursprünglich haarlose Fröschchen zu einem genuinen Hasssymbol, das sogar von der Anti-Defamation League dann wirklich auch klassifiziert wurde. Als Pass-Symbol und Hillary Clintons äh, Kampagne postete dann noch so einen Explainer auf die Website, hey, wenn ihr das Frosch seht, passt auf, das ist ein Faschel-Symbol, was natürlich denen wiederum in die Hände spielte und bestätigte, dass ihnen genau das gelungen war, ähm, was sie intendiert hatten. Und da kann man jetzt verschiedene Dinge natürlich dran ähm, festmachen, die für die Meme-Kultur ganz wichtig und entscheidend sind. Ähm, ich werde das jetzt nicht allzu breit schlagen, aber vielleicht einfach nur. Also der Tod des Autors, oder wir haben hier für einmal tatsächlich einen identifizierbaren Schöpfer, einen, äh, einen Autor, einen Zeichner, ähm, und dessen, eigene, ähm, dessen eigenes Werk ist mir komplett entglitten. Also jegliche Versuche, das zu reclaimen, müssen scheitern. Der Hive-Mind, die Gemeinschaft, die, ähm, die Kultur der Digitalität mit Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität ist stärker sogar als das Individuum, das diese Bildlichkeit kreiert hat. Ja? Ähm, also diese Replikationskette hat eine Eigendynamik, diese Variationen, die dann entstehen, das kann man hier sehr gut zeigen. Und was man auch zeigen kann, ist ein interessantes Feature dieser gemeinschaftlichen Formationen, so nennt das Felix Stahl, also diese einigermaßen lockeren Communities, die entstehen im Netz, die nicht formalisiert sind, die kein Manifest haben, keinen Kodex oder sowas, aber die doch über strenge Codes verfügen, der Zugehörigkeit und nicht -Zugehörigkeit. Das Funktionieren dieser Formationen kann man auch gut demonstrieren am Beispiel dieses Froschs. Ja? Sobald er ähm, ich sag mal, in, in, mit genügend, in genügender Frequenz und Quantität ähm, beansprucht wird von einer gemeinschaftlichen Formation, ist er für die andere nicht mehr zugänglich. Das konnten wir auch zeigen im Buch. Also Es, es gab vereinzelte Versuche, sozusagen linke Pepe-Memes zu kreieren, ihn zurückzuerobern. Die gibt es schon, aber das sind ganz wenige. Und sozusagen, auch die Linke hat dann ähm, sich diese Deutung angeschlossen und eher Memes produziert, in denen Pepe als Hasssymbol, als Faschofrosch bekämpft wird. Also man findet eher ein Meme, in dem Pepe ein Faustschlag ins Gesicht bekommt oder sowas von linker Seite oder geköpft wird oder was auch immer oder sowas, ja, eben genau. Das ist jetzt entstanden für diese Veranstaltung, aber das ist ganz typisch, als dass man einen Meme finden würde, in dem jemand sagt, nein, Moment, diese nette Frosch, wir holen uns den jetzt zurück. Das ist ganz typisch für die Rezeptions- und Produktionsdynamiken, die sich dann jeweils ergeben. Deshalb haben wir eine große Fallstudie dazu gemacht. Außer man wechselt ganz den kulturellen Kontext. Das ist noch eine kleine Klaubebewerbung. Pepe in Hongkong im Rahmen der Demokratieprozesse wurde ganz anders verwendet. Also wenn man wirklich den kulturellen Kontext so stark wechselt, dass eigentlich dieses ganze Old-Right-Trump-Zeug überhaupt nicht mehr zugänglich ist für die Leute, dann kann Pepe wieder alles verwendet werden. Dort wurde das Demokratie-Symbol benutzt und wenn man die Leute dort gefragt hat, haben sie sowas gesagt du, ist doch eine nette, positive Figur, so ein bisschen wie Hello Kitty oder sowas. Das ist dann schon möglich, aber das braucht eben einen krassen Wechsel des Umfelds. Ich finde, bei Pepe ist es auch so interessant, das Ding beim Liebsten ist ja, dass sie sozusagen unglaublich fluide sind und demzufolge sehr leicht subversiv so umgedreht werden können. Dass ähm, ich zum Beispiel sehr oft bei den Virgin vs. Chat oder Yes Chat ähm, Memes oder Memes sehe, dass, dass da halt auch eine queere oder feministische Subversion einfach wirklich, wirklich häufig äh, an den Tag gelegt wird. Und dass people also, also Pepe erstens für Memes sich wirklich, also dass ein Memes sich über Jahre so präsent hält, das ist unglaublich selten, dass es einfach immer diesen gleichen Kontext hat, das ist auch unglaublich selten. Und das also man dann da eben auch sieht was für eine Kraft von der Old -Right dahinter war eben dieses Meme einfach als das Old -Right Meme einfach so weiterzweigen. also ich sehe dass das halt so in den letzten Jahren so langsam abgenommen hat und das ist irgendwie so das traurigste mögliche Ende für Pepe finde ich dass er eben dieses Old White -Right Maskottchen dann jetzt von anderen Old White -Right Maskottchen einfach abgelöst wird weil I don't know, weil es so langweilig geworden ist. Aber immer so als das Symbol der im kollektiven Gedächtnis bleibt. Wird. Das, ist, das ist einfach so eine traurige Story. People I mean, deserve better. Ja, und ich finde es auch sehr bezeichnend natürlich die Rolle, die die Medien da gespielt haben. Denn für mich war Pepe auch so die Begegnung damit, dass das erste Mal ein solches Meme so breit medial aufgegriffen ja. wird in der New York Times und überall. Und dass auch Freunde von mir, die überhaupt nichts am Hut haben mit Digitalkultur und Meme-Kultur, Pepe plötzlich kannten, weil er es in den Zeitungen Berichte darüber gab und so. Und natürlich haben es auch absurde Weise hat diese oft entsetzte und sehr kritische, selbstverständliche Berichterstattung über diese Reise von Pepe, bis er dann eben ein Nazi-Symbol wurde, äh, diese Berichterstattung, die natürlich eigentlich kritisch gemeint war und die aus so einem Reflex von What the fuck <lacht> und was soll das, diese komische Forschfigur, das ist anscheinend so was Toxisches, die daraus entstanden ist, die hat natürlich ähm, paradoxerweise mit dazu beigetragen, Pepe so krass zu karonisieren als rechtsextremes Symbol. Das wäre sonst ganz sicher nicht so erfolgreich geworden und ich denke, dass deutet auch ein bisschen auf, auf ein Dilemma hin, dem man auch immer wieder begegnet, wenn man sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzt. Man muss sie analysieren, man muss ihnen die Publizität geben, die sie verdienen, tragischerweise, weil sie als toxische kulturelle Formationen uns extrem viel über unsere Kultur verraten, und zwar über extrem schlimme Neigungen und Ressentiments in unsere Kultur. Aber gleichzeitig möchte man ja eigentlich nicht diesen Wirklichkeiten eine solche Macht verlangen. Und Pepe ist für mich eigentlich ein Beispiel, wo wirklich auch eine mediale Berichterstattung, ihm eben eine solche Macht und einen solchen kanonischen Status hat, mitgewiesen hat. Ähm, du hattest vorhin, Veronika, da, davon gesprochen, dass es natürlich auch, dass Leute versucht haben, da aus der all -Right bewegung strategisch auch zu intervenieren und ähm, so eine Mimetic War hat du es genannt. Ne? Ich finde, es ist ja ganz interessant, sich das auch von der strategischen Perspektive noch einmal anzugucken, also du hast jetzt sozusagen die, auch die Festschreibung dieses Memes durch die äußeren, sozusagen durch die Gedinke oder kritische Presse, sozusagen ähm, sie beschrieben. Aber sozusagen diese Intervention von von der All-White-Bewegung -Right auf ne, auf dieses Gamer-Geld, auf auf diese Frage, wie, wie nutzen wir eigentlich für für die für die Ausbildung von der rechten Massenbewegung in den USA und anderen Ländern natürlich auch, ähm, wie nutzen wir da sozusagen das Digitale und wie nutzen wir diese Kultur? Kannst du vielleicht zu den Propagandisten oder Protagonisten vielleicht noch zwei, drei Worte nennen? Also ist das sozusagen eine organisierte Intervention, die, wie man das jetzt hier in Deutschland ja auch eine Weile gehört hat, dass sie sich über Gaming-Boards und so weiter organisieren und mit Abzeichen und irgendwann werde ich kennen. Ähm, Gab es da so, so, so strategische Interventionsversuche oder wie würdest du die beschreiben? Also es ist halt so ein Teils-Teils-Ding, das ist eben eines, also der Begriff der Mimetic Warfare kommt von äh, dem Donald Trump begannter Jeff Geyser, glaube ich, heißt er mit Nachnamen, der das ähm, in äh, strategie ähm, ver also verwendet hat und gesagt hat, hier, wir als ähm, ja, als Neurechte müssen eben uns dieser Memoric Warfare bedienen, wir müssen das benutzen, was ähm, so Weirdos im Internet machen. Ähm, und dass eben auch gerade ähm, zum Trump-Wahlkampf und zum Ausstieg der Old drive -Right eben so Akteure wie gerade Milo ganz bewusst sich eben meme Culture bedient haben. Steve Bern fällt da auch sofort ein, um eben ähm, ja, um online präsent zu sein, um eben ähm, Identifikationspotenzial zu bieten, um zu sagen, Hey Kids, wir sind einige von euch. Uh, how do you do follow kids? Ähm, aber, und, und du hattest ja auch diese gaming Boards angesprochen, äh, wir haben hier als, also das wäre deutschsprachiger, das war so Discord-Server, Discord ist so eine äh, online Voice chat plattform für Videospiele, ich benutze das auch, wenn ich mit meinen Freund in Videospiele spiele. Ähm, wo äh, man so eine Form von Mimetic Warfare hatte in Bezug auf, wir greifen linke politische AkteurInnen an, ich war eine davon, war nicht schön, ähm, um die fertig zu machen. Wir äh, basteln gemeinsam Memes, um Leute zu diskreditieren, ähm, wir machen uns, also wir haben so eine Gamification of Online Violence, wir machen uns ein Spiel, da aus Leute anzugreifen. Allerdings äh, ist das der viel relevantere Teil einfach diese diese Fußläufigkeit, diese diese diese diese Entstehung von Memes in diesen Online-Sphären. Ähm, also das ist ja so, so ein wieder also also du hast ja diese diese diese ähm, Masse an internet Lords, an rechten Trollen, an Personen, die auch einfach nur aus Antifeminismus, Sexismus oder just for the lulz, wie sie selbst sagen ähm, Im Internet ähm, Rechte Memes verteilen, politische GegnerInnen angreifen, Memes transformieren. Also das, das, also ich, und das ist ja auch etwas, was von einer politischen Rechten aktiv mit eingedacht wird, dass man äh, als Stichwortgeber fungiert, aber der Großteil der Arbeit einfach organisch in Online-Sphären entsteht, weil es einfach Memes inherent ist, dass sie sich weiterbilden, dass sie geteilt werden, dass sie transformiert werden. Ähm, magst du vielleicht noch mal sagen, jetzt, ne, so eine strategische, strategische Situation plus, sag mal, Dynamik von ähm, Leuten, die, die das sozusagen, das ist ihre Hemisphäre und äh, die wollen sie beschützen. Ähm, kannst du vielleicht noch mal was zu diesen Lutz, ähm, Erzählen. Also, ich weiß nicht, wer von euch ähm, da was zu sagen will, weil das taucht ja auch häufiger in eurem Buch jetzt jedenfalls äh, auch, auch, auch als Kategorie auf. Also, Lust an der Provokation. Ähm, vielleicht, wer mag? Ja, also die Währung sozusagen der Internet Cloud sind die Los. Äh, wobei das ja eben auch wieder ein Spiel ist mit. Ähm, ja, so eine Art Selbstkamouflage, eine ironische, wie wenn Nazis ein Shirt anziehen, auf dem steht politisch motivierter Einzeltäter. Also, man weiß, wie es in Wahrheit ist, dass es äh, Vernetzungseffekte gibt und ein Kollektiv, das dahinter steht. Und die machen sich lustig über die Naivlinge, die was anderes glauben. Und bei den news auch, wir machen das ja nur zum Spaß. Aber es ist natürlich kein Spaß. Und du hast ja gerade gesagt, es geht äh, um, letztlich darum, Existenzen zu zerstören. Ja? Also das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Ja? Und nicht, äh, aber, das ist, so das, was ich mir, das ist die Rhetorik dahinter, diese, diese Teenager-Männlichkeit-Edge-Lords-Rhetorik. Vielleicht noch eine, eine Frage, um dann auch gleich sozusagen die Kurve zu kriegen und in Richtung Linken-Potenzial so abzubiegen. Jetzt erleben ja auch viele von den Rechten sozusagen die, die Gefahr oder auch die Realität für sie, dass die ist also, viele Akteure werden gesperrt auf verschiedenen Plattformen, können sich nicht mehr äußern und ziehen sich eventuell manchmal in andere eigene Netzwerke sozusagen zurück, wo sie dann vielleicht eher nur noch eine kleinere, noch kleinere Community haben und nicht mehr so einen großen Resonanzboden, weil ihre Accounts gesperrt werden oder ihre Arbeit da sozusagen vorbei ist. Ist das eine sinnvolle Strategie sozusagen irgendwie eher durch? Naja, äh, staatliches oder auch ähm, staatlich indiziertes äh, Durchgreifen auf solchen Plattformen, ähm, damit Repressionen drauf zu antworten? Oder führt das, oder bringt das eher Fame in so einer Szene und wieder Anlass zu kreativen Ausweichbewegungen? Ist das, kann, könnt ihr das beobachten? Kannst du das vielleicht mal einschätzen? Äh, was sind deine Beobachtungen davon? Ja, ich denke, da kann man verschiedene Meinungen sein und auch die Forschung ist, nicht, ist sich da nicht unbedingt einig. Ähm, denn einerseits gibt es genau das Phänomen, das du eben erwähnt hast, das gibt einem quasi noch mehr Cloud äh, Und dann geht man halt einfach in seine eigenen, zum Beispiel rechtsextremen Chats, Kopierungen auf seine eigenen Phone und Boards und dort läuft das halt weiter. Und da gibt es auch so Beispiele, die da gemacht werden, ist zum Beispiel auch, die, ist auch das, das Piraten. Von, von Medien und so weiter, da hat man ja ewig versucht, quasi diese Leute, diese Plattformen, wirklich so die Plattformen, also so, ähm, sie, sie zu stellen und so, das hat ja nicht funktioniert, das wissen wir alle. Ähm, aber gleichzeitig würde ich schon sagen, irgendwie hat es eben schon auch funktioniert und ich würde sagen, genau das gleiche ist, es war ein äh, für dass die Plattformen von solchen Persönlichkeiten, zum Beispiel auf YouTube und so. Denn natürlich dadurch, dass jetzt zum Beispiel beim Piraten von Medien dieses Wissen ist einfach gar nicht mehr gleich einfach zugänglich für die Leute. Und ich merke schon, dass zum Beispiel eben jetzt eine junge Generation, die weiß auch gar nicht mehr wirklich, wie das geht, die hat nicht mehr so einen Bezug dazu. Das hängt natürlich auch damit zusammen, in dem Fall, dass es sehr einfache, legale Angebote gibt und es einfach sehr viel praktischer ist. Aber es ist schon auch so, dass einfach so diese Möglichkeit von man könnte ja piraten, einfach auch nicht mehr gleich im Raum steht, weil ähm, es einfach nicht mehr gleich präsent ist ähm, im Internet. Und das ist natürlich bei diesen ganzen Persönlichkeiten, die ja Donald Trump auf Twitter und so weiter auch so. Das einfachste wird meiner Meinung nach schon klein. Sehr viele Leute, die so sehr casual, die irgendwie damit in Bemühungen kommen, vielleicht wie wir auch vorhin gesagt haben, die sind gar nicht unbedingt, die starten nicht unbedingt, als oh, ich bin ein gekränkter weißer Zisman, sondern die haben einfach so irgendwelches, ein äh, leichtes Unbehagen, eine Irritation in gewissen Situationen und die kommen halt dann viel leichter in Berührung mit bestimmten sehr radikalen und radikalisierenden äh, Tendenzen, solange die so präsent sind auf diesen Mainstream-Plattformen und viele, ähm, diese auch Attentäter etc hatten sich ja auch zum Beispiel eben über YouTube radikalisiert. YouTube hat erst 2019 erste Versuche unternommen meines Wissens, Leute zu die Plattformen oder zumindest bestimmte Kanäle halt, ähm, ja, zu verbannen oder ihnen bestimmte Möglichkeiten zu verschließen, zum Beispiel der direkten Monetarisierung, wo sie einfach direkt einfach noch ihr Spender einen Button mit drauf haben können und so. Das ist wahnsinnig spät und vorher, denke ich schon, haben sich Riesenmengen an Menschen gerade über eine so niederschwellige Seite wie YouTube, bei der noch Autoplay aktiviert ist und bei der der Algorithmus irgendwie dazu geführt hat, dass man immer am Schluss bei Jordan Peterson gelandet ist. Mhm. Sehr viele Menschen meiner Meinung nach haben sich gerade durch diese Niederschnelligkeit auch radikalisiert oder sind in diese Communities gerutscht. In dem Sinne ambivalente, ein bisschen mühsame Antwort von das Problem per se löst man wahrscheinlich nicht, aber ich denke schon, dass es eine Möglichkeit ist, das Einfallstor zumindest kleiner zu machen. Ähm, ich würde hier auch noch zwei aktuelle Beispiele nennen. Ähm, ich bin, nicht, ich bin so schon so fern von den Plattformen, auch wenn es, wie du es gesagt hast, das Grundproblem nicht löst, dann müssen wir halt den dafür angehen, ähm, aber also wir haben einmal ein Tate, der ist vermutlich auch ein Begriff, ähm, Belastender Mann im Internet, äh, der einfach eine sehr große Reichweite hatte, auf Instagram, TikTok, Twitter, YouTube und so weiter präsent war, dann aufgrund einer Kampagne von einer antifaschistischen Organisation in England die äh, geplattformt wurde und äh, sein der Anzahl seiner Follower und seiner Reichweite ist einfach oh. Radikal gesunken. Das Ding bei Annotate ist, der ist halt gefährlich, weil gerade über so eine Plattform wie TikTok, die ja halt von Jugendlichen benutzt wird, sehr schnell dann dieser extrem frauenfeindliche Content ähm, in die Timeline gespürt worden ist. Und das ist immer noch so. Also TikTok-User und ähm, Mann, äh, älter von Alter, Jahrgangs, also ich habe so viel an Chat, da hat, gut, ich gucke da wahrscheinlich manchmal zu viel lange hin, aber der ist immer noch von seinen das Fans. Ist, wird ja, ja, was kommt. an seiner so Medienmanipulation liegt, von ihm aber trotzdem ist halt seine Reichweite gesunken. Ein anderes Beispiel ist äh, Kiwi Farms, das hatte ich schon angesprochen, ist ein rechtsradikales und transfeindliches Troll- und forum das auch schon mehrere Menschen in Suizid getrieben hat, äh, maßgebliche äh, Mitinitiator der Gamer -Kampa Harassment Kampagne war, äh, so ein bisschen zu vergleichen ist mit so dieser ganzen Drachen Game Geschichte in Deutschland. Sprachigen Raum. Ähm, wenn ich sage, das ist der ekligste Ort im Internet, den ich je gesehen habe, ähm, wisst ihr, also ich, ich habe so einige Sachen gefreut, über eklige Orte im Internet zu sprechen. Ähm, und wurde jetzt nach der Kampagne von äh, einer Streamerin, ähm, hat, äh, die hat dann, äh, also die, die Supporting haben den Server Cloudflare, der unter anderem auch bis zum Attentat von Christchurch, a äh, zwischen a und auch äh, der die Stormer gehostet hat. Äh, dann dazu gebracht, äh, Kiwi Farms, das eben bis äh, über 80.000 UserInnen hatte, zu droppen. Und inzwischen ist äh, Kiwi Farms äh, und der Betreiber so versuchen, halt einfach neue Server zu finden. Ähm, ist sehr viel schwieriger, die Seite ist sehr selten aufzurufen, wird permanent auch von linken Hacking-AktivistInnen angegriffen, sodass sie nicht aufgerufen werden kann. Und das hat halt so ganz konkret ähm, den Effekt, dass die Opfer der UserInnen dieser Seite mal durchatmen können, nicht Angst haben, dass Bilder oder Adressen von ihnen gelegt werden und wo es dann einfach ganz konkret um die Sicherheit von Menschenleben geht. Und da denke ich, ist was... Also natürlich hat man diese radikalisierte Masse, die dann eben... Äh, die, dann die für die das dann Cloud bedeutet, wenn man die Plattform wird, die dann auch einfach auf die nächsten und auf die nächste Plattform kommen. Aber so also dieses ganze dem um das zu viel Hassel und Aufwand ist, oder dass auch ein Tempo mehr davon berührt wird, das wird einfach nicht weiter radikalisiert und eben im Falle von Kiwi-Farms rettet es ganz konkret Menschenleben. Vielleicht dazu noch, ich habe extra, weil ich diese Frage schon auf dem Schirm hatte, noch kurz in das schöne Buch, Making sense of the alt-right reingeschaut, des Politologen George Hawley, das kann ich durchaus empfehlen, das von 2017 also schon bietet ziemlich alt jetzt, und dort spricht er auch ähm, über ähm, die Plattformen und stellt in den Raum all die Pro-Argumente, die wir jetzt auch hatten. Äh, insbesondere das Argument, das eben, äh, dass du vorhin stark gemacht hast, dass diese Figuren sich dann nicht mehr so leicht in normale Konversationen einbringen können. Also man ist auf Twitter und plötzlich hat man so einen Neonazi-Tweet mit einem normalen Thread. Äh, und er sagt dann, ja, wir werden in den nächsten Jahren sehen, ob das jetzt was bringt. Und die Beispiele, die das so bringt, sind eben 2017 äh, Richard Spencer und Milo Yiannopolis. Und da kann man ja sagen, die sind tatsächlich in der Irrelevanz e De De eigentlich verschwunden. Das hat also durchaus ähm, geholfen ja, in diesem Fall. Letzterer ja, war dann selber quasi zum Meme geworden. Ne? Also ja. äh, vielleicht mhm. eine gute Überleitung zu den Richard Spencer ja auch. Wenn ich an Richard Spencer denke, denke ich an dieses Video. Und ja, ein genau, ganzes Kapitel Genau, das war die Überleitung auch zu linken Miemens jetzt ja. sozusagen ein bisschen gewollt. Weil ähm, ihr habt genau dieses da auch ein Kapitel zu diesem Superman äh, American äh, Captain America äh, Meme ne? das ist ja auch sozusagen gerade bei diesem, diesem Faustschlag äh, gegen äh, Spencer sozusagen so ich glaube erst American als Apple Pie ähm, einen Nazi zu äh, sozusagen schlagen und dann sieht man Harrison Ford als äh, Indiana Jones und äh, Captain America wie er äh, Hitler verhaut und so ähm, ist das so eine vielleicht eine gelungene antifaschistische und linke äh, Meme-Intervention in, in der ganzen Debatte gewesen? Ist das vielleicht ein gutes Beispiel, wo es mal gelungen ist, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also vielleicht ist es interessant, dass das genauso wie Pepe ist auch eigentlich Teil der Kreipzelle des Buchs, deswegen kommt das auch aus der genau gleichen Zeit, das war ja auch eben 2016, 2017 äh, sehr aktuell. Und wir fanden dann eben, dass wir sozusagen in diesem großen Kapitel zum politischen Meme, ähm, dass wir eben einerseits das Peppe-Beispiel, das quasi rechte Beispiel haben wollten, und andererseits uns eben linke Interventionen anschauen. Das ist ja durchaus sozusagen programmatisch ähm, äh, unsere Idee dahinter. Und das ist also für die Leute, die es nicht kennen: das war damals so, dass Richard Spencer ähm, irgendeine Nazi-Rede gehalten hat, wie zu erwarten ist, am Fernsehen während er auch noch so einen Peppe-Button ähm, an seiner Jacke hatte. Und in dem Moment, wo der Journalist ähm, ihn fragt, so ja, was ist denn das überhaupt da an deiner Jacke? Kommt irgendein Bystander mit verhülltem Gesicht ähm, und haut ihm einfach so eine rein und haut ihn so aus dem Frame raus. <lacht> und dann ist dieses Interview wird halt so unterbrochen. Das war für uns natürlich auch irgendwie Life imitates Art, dass da wirklich irgendwie auch noch der Peppe-Button kam und so, dass die Überleitung hat sich von selbst geschrieben das ist. Ja klar, vom einen gibt Kapitel quasi. Und was interessant war, ist, dass zuerst hat sich schon sofort über die sozialen Medien das Wissen über diesen Zwischenfall, diese antifaschistische Intervention, die hat sich das Wissen darüber hat sich sofort verbreitet. Aber es gab zuerst kein Bildmaterial. Und interessanterweise ist dieses Captain America-Meme ist zuerst quasi in diese Lücke gestellt worden. Es gibt kein Bildmaterial. Jetzt machen wir ein Meme. Und das Meme sieht eben so aus, dass das Cover des ersten Captain America Comics aus dem Jahr 1939, jetzt sieht man doch, dass zumindest das mit der comic nicht ganz absurd ist, dann der Weg zu den Memes. dass eben was das erste, das Korre der ersten Captain America Ausgabe, dass diesen eben Superhelden zeigt, wie er Hitler einen Faustschlag versetzt. Ähm, dieses Cover wurde dann eben quasi gepostet als Meme und dann wurde irgendwie gesagt Artist's depiction of Richard Spencer getting punched <lacht> <lacht> <lacht> Und so hat das dann quasi angefangen und wurde dann in X-Variationen äh, weiterverbreitet. Und es gab dann Versionen, wo Bernie Sanders, Trump, Trump eine reinhaut und so weiter und so fort. Also das war dann monatelang ein ziemliches Thema und wurde auch auf ähm, Anti-Trump-Demonstrationen und so wurden solche Sujets eben auch ähm, hochgehalten. Und insofern war das sehr erfolgreich. Das wurde eben das ist auch sehr plakativ in, in die Offline-Welt gedrungen, über diese ganzen Demonstrationen etc. Und äh, was wir aber dann halt auch zeigen in diesem Kapitel ist, dass natürlich diese Bildlichkeit per se, diese Captain America-Bildlichkeit, äh, bei, bei dem ganzen Erfolg dieses konkreten Memes, ähm, ist natürlich diese Wirklichkeit zutiefst ambivalent. Ich meine, das ist ein weißer, ein weiße, blauäugiger, blonde Mann, ein, ein Superheld, der bestimmte, bestimmten hegemonialen Vorstellungen von Männlichkeit natürlich ursprünglich total entspricht. Es gibt natürlich auch Comics, die das subvertieren, übrigens, es gibt die Comics ja schon ewig. Aber natürlich, trotzdem der Seemann mal entspricht der einem, das ist so ein eigentlicher perfekter arischer Mann. Und das haben natürlich die Rechten und die Old Right genauso gemerkt. Und das eben auch Versuche, und es gibt auch Captain America Memes aus dieser Ecke, dann eben Captain America ist der perfekte Ali. Das heißt, daran sieht man auch, wie umkämpft eine Wirklichkeit sein kann. Die waren hier tatsächlich weit weniger erfolgreich als dieses linke äh, Captain America Meme und äh, insofern wie die sagten, ja, gelungen die Intervention, und gleichzeitig natürlich eben auch ein Beispiel dafür, wie zutiefst ambivalent und spannungsgeladen solche Wirklichkeiten sind, und dass die halt eben auch aus allen Ecken Approbiert, angeeignet werden können und dass Eindeutigkeit da relativ schwierig zu erreichen ist. Das würde ich nachher noch vertiefen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, würde ich dich mal fragen, und zwar das Bernie Sanders-Meme bei der Amtseinführung ist ja sozusagen auch so ähm, gut gegangen. und ihr habt bei euch im Buch glaube ich eins, wo er ist das aus der Venus, Venus von Milo irgendwie rauskommt? Also auf jeden Fall so, kannst du noch nochmal... Dieses Meme vielleicht, das, ist, das Also das, das ist einfach, das saß er halt mit so einem lustigen Winteroutfit bei der Inauguration von Joe Biden und hatte diese selbstgestrickten äh, Fäustlinge und, und diese Burton-Jacke und so und das fanden die Leute wahnsinnig lustig, wie der da so sitzt und alle anderen so aufgebrezelt und so und es hat einen alten Mann, dem wird schnell kalt und so äh, das wurde dann, das wurde dann äh, sehr stark memetisch ausgeschlachtet, nur finde ich es... Ich kann es jetzt, nicht, ich wünsche es nicht unbedingt als gelungenes, linkes Meme bezeichnen, einfach weil daraus ja auch kein politisches Kapital geschlagen werden konnte. Es ist ja bezeichnen? er sitzt ja da an der Inauguration der Amtseinführung seines politischen Gegners. Joe Biden, Er hat ja nicht gewonnen. Er, ist, er hat verloren, den, den, die Primaries. Das ist das Brandy Cap des politischen Ja, kann man so sehen. Also wenn schon, kann man sagen, gut, es hat eine kompensatorische Funktion. Die, die Linke geschlagen wieder einmal in den USA hat nichts zu sagen und jetzt kann man noch ein bisschen zumindest vielleicht Resigniert schmunzeln und ein paar solche Memes posten. Ja? Also, es ist schon ambivalenter als dieser sehr, ähm, diese sehr kämpferische Moment in, in dieser äh, Captain America. Da, da konnte ja wirklich im Wortsinn mal endlich den anderen als ausgewischt werden. Das hat hier ja nicht geklappt. Aber da, da würde ich auch nochmal anschließen und du magst gerade mit diesem Kompensationsaspekt äh, einen wirklich, wirklich guten Punkt auch. Weil das Ding mit Memes ist ja auch, dass Memes. Also, und das ist so ein Problem mit Online-Aktivismus, den ich relativ stark habe. Dass eben äh, Memes oder jetzt mal so Lefty-Content auf Twitter posten, äh, gerade in der Post- oder in einer Post-Pandemie-Gesellschaft äh, eine konkrete Organisation ersetzt, weil ähm, sich mit Leuten auf Twitter über, wenn wenigstens Marx wäre, streiten ähm, oder, oder irgendwie lenke TikToks machen, Aktivismus ja unglaublich vereinzelt und da vielmehr auch so eine InfluencerInnen oder eine mimetische Perspektive den Hauptaspekt hat und eben nicht die konkrete klassenkämpferische, feministische, antifaschistische Organisation, die wir brauchen, weil offense no mit Memes, also Memes können Teil einer Revolution sein, aber sie sind nicht die Grundlage derselben. Ja, aber wie du sagtest, das eine der dominante Grund, die eine dominante Grundemotion unserer Zeit ist die Kränkung, die andere ist die Resignation. Weil alle irgendwie gemerkt haben, auf konventionellen politischen Wegen können wir sowieso nichts ändern. Also nur sagen wir jetzt das ernüchternde Resignationserlebnis. Okay, Bernie Sanders hat es zum zweiten Mal nicht geschafft, also whatever. Jetzt, äh, jetzt ziehen wir uns zurück in unsere atomisierte äh, äh, Einzelzelle sozusagen unseres Zimmers und posten nur noch. Und alle posten, das ist klar, alle posten. Aber gerade das Burning-Meme, das du ansprichst, hat diesen resignativen Beigeschmack, der spezifisch von diesen linken Niederlagen sorgt. Und ich sehe das genau wie du. Da kommt das Kompensatorische sehr stark ins Spiel, das Resignative. Und gleichzeitig würde ich schon auch sagen, wir gestehen den Rechten zu, dass da Hauf eigentlich apolitische Menschen radikalisiert werden durch unter anderem eben eine lustige Meme-Kultur? Genau das Gleiche kann ja wahr sein ähm, für ähm, die linke politische Seite jetzt vielleicht nicht ich würde nicht argumentieren, dass das Burby's Mittel's Meme äh, da gerade besonders effizient ist überhaupt nicht. Aber ich sage nur sozusagen alles Potenzial. Natürlich ersetzen Memes, absolut Memes sind nicht die politische Aktion oder ersetzen sie, sondern sie sind Teil davon. Aber apolitische Menschen in der digitalen Kultur können sich politisieren über Dinge wie Memes. Und also, das ist für Linke genauso. Wahr. Und da will ich auch nochmal anknüpfen. Das Ding ist ja, also ich glaube, wir alle sind uns einig, the right can't meme. They have like one Jake. Um, aber das, und, und rechte Memes sind auch nicht lustig, sondern es ist ein Ausdruck von um, Humor, der nach unten schlägt. Also es ist ja auch nicht mal Satire, weil Satire ja nach oben schlägt. Ihr ja, argumentiert hier in eurem Buch mit Michael Billigs Humortheorie, der auch macht, es gibt eben diese, diese Form von autoritärem Humor, die sich als subversiv generiert, aber auch einfach Unterdrückungsverhältnisse reproduziert. Und das ist ja dieser, dieser rechte Humor. Und dieser rechte Humor funktioniert ja auch, weil er eben an gesellschaftlich fest verankerte, systematische Ressentiments und Unterdrückungsmechanismen und eben diese Kränkung so anknüpft. Und das, ist, und das ist halt so das Grundlegende. Wir als Linke haben müssen so viel mehr auf so viel, auf so einer radikaleren Ebene ansetzen, während rechte Memes eben schon die Kränkung und den Affekt und den Rassismus und die Misogynie, die da ist und die so präsent ist, einfach das, das Triggern und damit eben Erfolg haben in der Radikalisierung. Ja, aber wie du, ich möchte doch mal auf die Affekte zurückkommen. Zuerst ist die Irritation da oder die, die Kränkung oder die, die Resignation, die Enttäuschung. Und die ist ja noch ungerichtet, die ist noch ja. nicht intentional ausgerichtet. Und da, da gebe ich dir schon recht, Ahnung, da gibt es ein Potenzial, das abgegriffen werden kann. Wir können konstatieren, ähm, ja, ich bin schon The Right company Meme im Sinne von, die sind nicht lustig, die sind nicht gut, diese Memes, Aber sie ist, was gelingt ist, dass dort eine Art emotionale Beheimatung entsteht, ja. Ja. ein Kosmos, in dem sich Menschen offensichtlich, auch wenn wir uns das vielleicht nicht so vorstellen können, weil uns das fremd ist und uns abstößt, aber ein, ein bildlicher, symbolischer, narrativer auch Kosmos, in dem sich Menschen wohlfühlen und äh, der die Welt für sie erklärt und verklart. Und dem kann man auch etwas entgegensetzen. Es gibt äh, entsprechende linke Beispiele. Ich nenne jetzt mal das eine, das auch äh, aufgearbeitet wird in diesem äh, Critical Meme Reader, das kann man per Open Access nachlesen. Das gibt es einen Aufsatz dagegen von der, ähm, äh, von der ähm, Verwalterin oder der Schöpferin, der Erstellerin des Instagram-Kanals, Ibiza Austria Memes, also ähm, ein Meme-Kanal, der äh, den Ibizas, diese ganze Ibiza-Geschichte in Österreich, äh, soll ich bitte niemand jetzt bitten, das zu erklären, <lacht> der das memetisch aufbereitet und ähm, diese ähm, diese Meme-Aktivistin, diese linke Meme-Aktivistin, betont sehr stark diesen Beitrag dass für sie eben ein, eine linke Meme-Kultur gerade darin besteht, die Toxizität, den Rassismus, äh, den Sexismus und so weiter der Mainstreamkultur und insbesondere der Mainstream-Medien ähm, zu konfrontieren und dem etwas anderes entgegenzustellen. Also es, es steht nicht der Humor oder sowas, die Pointe im Vordergrund, das, was wir intuitiv oft mit diesen Memes ja assoziieren, sondern es geht zunächst mal darum, sagt sie, ähm, einen Safe Space zu generieren auf Instagram, auf dem sich dann eben migrantisierte Leute wie Color und so weiter informieren können über die neuesten Skandelchen in Österreich und so, ohne dass sie diese Zeitungen aufschlagen müssen und dann gibt es weitere in den Links und so. Also im Vordergrund steht die Vergemeinschaftung, auch irgendwie die Resilienzbildung in einem Kollektiv und vielleicht ist das ein Punkt, an dem eine spezifische linke Minkultur stärker noch ansetzen kann. Ja? Ja, oder auch ein anderes Beispiel, das uns erst relativ spät so wichtig begegnet ist, eigentlich, ich, dass das Buch schon fertig war. <lacht> es gibt in der, in der Stadt, wo wir leben, gibt es eigentlich eine relativ, also gemessen an der Größe der Stadt, durchaus große, <lacht> äh, linke, äh, neofeministische feministische die wirklich teilweise extrem explizit politisch ist, aber was ich was ich interessant finde als das, das ist schön und wichtig und das sind super Memes, aber was ich, was ich interessant finde das ist, dass sie oft eben auch extrem stark an irgendwelche Alltagserfahrungen anknüpft und da macht sie eben genau das, was die Rechte so effizient tut. Und dann eben alles münzt auf, ja, du bist halt ein gekränkter weißer Mann und eben weiße Männer sind heute die Unterdrückten, klar. Das ist das, was die Rechte macht. Und die, diese linke Meme-Szene, die knüpft genauso an irgendwie banale Alltagserfahrungen an. Du gehst halt irgendwie aus und dann kommt dir irgendwann ein Dude blöd und so, oder irgendwas, oder? Ähm, irgendwas völlig eigentlich Banales. Ähm, dort wird man affektiv abgeholt und dann wird dort in dem Fall meistens relativ witzig, also meistens quantenorientiert, humororientiert, wird eine mimetische, ja, eine mimetische halt ausgeschmiedet ähm, und ich denke, das kann eben auch, das ist auch eine Form von Beheimatung, oder man erkennt die ganzen lokalen Kontexte. Das ist, ich, ihr würdet das alle auch nicht verstehen, weil das ist viel zu lokal, das ist halt so. Ja, und ist deutsch, also es ist auch also, Es ist oft so eine Mischung, ja, also in die, die englisch deutsch und belgisch was ja auch irgendwie sehr typisch ist, Es werden halt diese <lacht> berühmten meme Templates aufgegriffen die halt zum Beispiel Englisch sind und es ist halb halt englisch, halb deutsch, also ja, das wäre schon deswegen schwierig, aber es ist auch schwierig, weil es wirklich extrem lokal spezifisch ist. Sehr typisches Merkmal natürlich für Meme-Kulturen, man kann eben irgendein Meme nehmen und es quasi auf den eigenen lebensweltlichen Kontext anpassen, die machen genau das. Also die, die erwähnen halt irgendwelche Clubs und Absurditäten aus dem Berliner Kontext, die man wirklich nicht versteht, wenn man nicht dort lebt. Aber wenn man dort lebt, dann bieten diese Memes meiner Meinung nach eine sehr effiziente Form von Beheimatung, und zwar aus dezidiert äh, linke, queer feministische Perspektive. Und eben, die einen Meme sind dann vielleicht überhaupt nicht politisch, aber dafür früher oder später dann alles dann beim politischen Meme, das ist im Endeffekt ja genau gleich, wie es bei den Rechten und bei der rechten Radikalisierung funktioniert. Es fängt je nachdem banal, affektiv, alltäglich an, und dann plötzlich ist es ja der große Austausch. Also. Ähm, ja, ich meine, wir hatten vor ein paar Monaten eine Veranstaltung mit... mit ähm Sebastian Hotz, der als Hotzo ja irgendwie permanent Memes raushaut, die einfach auch eine Massenwirksamkeit ja irgendwie oder eine Massenreichweite haben, wie relativ wenige, würde ich mal sagen, woher auch, glaube ich, so ansitzen an so alltäglichen Erfahrungen und das so, wie Ausdruck trotzdem fällt doch auf, dass es nicht so viele und nicht so reichweitenstarke Akteure, Akteurinnen gibt auf der linken Seite. Und meine Frage ist so ein bisschen, hat das strukturelle Gründe für, für, für Linke? Du hast gesagt, ja, ähm, es gibt sozusagen die setzen am Alltagsbewusstsein an und können äh, quasi den, den Rassismus einfach fortschreiben und müssen ihn nicht komplex äh, analysieren und selbstkritisch und wie auch immer wenden, sondern sie können einfach an was Bestehendes an und äh, darauf kloppen. Die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, ist die Technik, also die, die Meme-Kultur, hat die noch nochmal spezifisch, also den Nachteil haben wir als Linke ja immer, wir, sind ja ständig, wir reden ja anderthalb Stunden. Also, <lacht> ja. Ähm, und äh, das ist ja sozusagen schlecht jetzt auch zu meme. Aber sozusagen, meine Frage ist, in der, in der, in der, in der digitalen Substanz des Memes, was, wie würdet ihr das einschätzen? Haben wir da einen Nachteil, weil es so viele Layer hat, weil es so viele Perspektiven, so viel ähm, Coding, Encoding da drin gibt, was dann sozusagen schnell enteignet werden kann, wo schnell so verloren wird. Ich mag, ich mag mal so einen Vorschlag. Ja. Ich äh, rant hier jetzt ein bisschen kulturpessimistische hoch und dann verteidigt ihr das Meme. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, also, ich meine, das ist ja gerne, also, um jetzt äh, Ella Roth so darauf zu beziehen. Also, was der ja macht, ist ja auch ganz viel einfacher für eben an so Frustrationen im Kapitalismus und, äh, anknüpfen. Aber, ähm, und, und damit identifiziert man nicht, weil, let's be real, wer leidet nicht unter kapitalistischer Ausbeutung und Entfremdung. Ähm, aber äh, und das, das ist aber auch, aber da geht es weniger um eine kritische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen, die man leider Gottes leisten muss, um sie zu durchbefingen und anschließend auch überwinden zu können, auch wenn nicht verkürzt anweise. weil ich meine, wir sind radikale Linke. Ähm, äh, es ist unser Vorteil und unser Problem, dass wir gerne. Oder zumindest gerne gründlich Analyse geleistet haben, weil äh, ansonsten landet man halt bei verkürzter Kapitalismuskritik und ähnlicher Scheiße. Um, und das Ding ist aber auch, und das beobachte ich, wie gesagt, in der radikalen Linken gerade über eine Pandemie zunehmend, dass halt gerade über eine Mimifizierung, also das halt auch so ein bisschen so eine Mimifizierung von Denken oder von Begrifflichkeiten der Welt stattgefunden hat. Das halt, anstatt einfach in den Lesekreis zu gehen und sich mit Genossinnen face-to-face -face darüber auszutauschen, wie das denn jetzt ist mit der doppelten Vergesellschaftung der Frau, ähm, einfach dumme Memes rausgehauen werden, Diskurse auf Twitter geführt werden, die eben nicht in einem fruchtbaren und kritischen und solidarischen Austausch nicht den zu Ziel haben, sondern darum, die meisten Likes zu generieren. Und das eine Mimifizierung politischer Diskurse einerseits eine Verflachung derselben ist und andererseits eben auch, wie gesagt, ähm die Generierung von Likes und Content oder auch den Zwang, immer neuen, immer geileren Content zu kreieren, zur Folge Und ja, Memes sind eine Möglichkeit zum, äh, zum Ausdruck der Verzweiflung und der Frustration. Und Memes können eben auch dadurch andere Leute anpolitisieren. Aber das Problem ist, dass sie meiner Ansicht nach zunehmend eine politische Organisation und vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zugunsten einer verflachten Erklärung ersetzen. Und ähm, da und das ist halt ein Problem. Und da, also ja, das, also, ähm, äh, hat das, glaube ich, in ihrem Buch äh, Twitter und Teer geschrieben, dass halt Internet und Meme Culture Proteste begleiten kann, aber niemals die Grundlage derselben sein kann und diese niemals ersetzen können. Und ich habe Angst, dass die Linke gerade ein bisschen, vor allem nicht jünger und oh Gott, ich klinge so richtig klinge so auf gerade, eine jünger da so ein bisschen drauf zusteuert. Und da ist es einfach auch umso wichtiger, auch nochmal in einer realen, konkreten Organisation, in einem Austausch, im Klassenkampf, in Geschlechterkampf, in antirassistischen Kämpfen, dem entgegenzuwirken und halt einfach nur auf Organisation und nur ähm, ja, wieder zur Organisation und Aktion zu, zu finden, die außerhalb des Internets stattfindet. Und das sage ich als Person, die das Internet sehr liebt und way too online ist. Ja, also ich glaube, niemand von uns würde dir da natürlich auf einer fundamentalen Ebene äh, widersprechen. Damit hast du sicher völlig recht. Ich würde vielleicht hinzufügen, diese Tendenz zu einer Verflachung des Diskurses und die Orientierung auf Content, auf Likes etc. ist natürlich ein Problem der sozialen Medien allgemein, das ist nicht nur oder nicht mal speziell ein Problem der Mime kultur, wenn man so will. Also es hängt natürlich zusammen, aber das ist ja auch die Art, wie zum Beispiel Debatten in diese Zeichenkürze auf Twitter überhaupt geführt werden, oder? Also das ist halt so, in Debatten, das ist halt relativ schwierig, da ein bestimmtes Level zu erreichen. Und das das führt uns natürlich auch noch zu einem Thema, das wir jetzt nicht wahnsinnig besprochen haben, aber das sind halt alles rein kapitalistisch, wissen alle, kapitalistisch agierende, ökonomisch orientierte Akteure, und Ak also Akteure, wie, Ak wie sagt man das denn, neutral, jedenfalls diese Plattformen, Ja, ihr wisst, was ich meine. Und die sind natürlich genau darauf aus, dass man halt einfach möglichst einen Post sieht, der vielleicht zum Beispiel eine konkrete Welt sich vertritt und sich dann furchtbar ärgert und dann engaged und so weiter. Das hat ja zum Beispiel der Medienwissenschaftler Bernhard Birxon in seinem Buch Die Große Geheiztheit sich relativ schön angeschaut. Und er bezeichnet das ja auch als Filterglasch. oder diese Algorithmen funktionieren oft so, dass sie uns eigentlich das möglichst Konkrete zeigen. Und dann ärgern wir uns und dann fangen wir an uns zu streiten, anstatt vielleicht produktiv zu diskutieren. Ich, ich konstatiere, das ist völlig auch, ich bin völlig einverstanden damit, dass man natürlich politisches Engagement unbedingt dann eben auch in einer Form von ja, wirkliche soziale Vergemeinschaftung tragen muss. Ich bin nicht der Meinung, dass die absolut nicht stattfinden kann in einem digitalen Raum, aber man sieht sehr oft, dass auch linke zum Beispiel Twitter-Debatten nicht gerade ganz nicht sind. Und gleichzeitig würde ich doch schon auch sagen, dass ich auch konstatiere, dass genau das auch thematisiert wird in diesen Debatten, im besten Fall. Ich bin jetzt selber ein bisschen weniger auf Links-Twitter zu Hause als du, also ist das dort auch überhaupt nicht der Fall. Aber ich meine, ich weiß, dass wir beide auf Tumblr sozialisiert wurden <lacht> und dort äh, war das dauernd ein Thema, oder? Also einfach die ganze Zeit kommt ein Post von, hey Leute, hört mal auf mit eurem ewigen, ich poste ein lustiges Meme und das ist jetzt mein linker Aktivismus und vernetzt euch mal lokal. Das ist natürlich dort extrem US-zentrisch und so, aber dann kommt eine ganze Linksammlung, wendet euch doch an die und die Organisationen. Das ist total Teil des kritischen Diskurses auf dieser Plattform auch. Und das würde mir dann noch ein bisschen Hoffnung geben, dass das vielleicht auch möglich ist, innerhalb eines digitalen, auf Plattformen geführten Diskurses. Aber ich weiß nicht, wie du es eben auf Twitter lebst, ob es das doch gar nicht gibt, diese Appelle? Ah, doch, gibt es, aber… nichts. Das, das weiß ich nicht, aber es ist halt… People are online. Ja. Gesagt, ist ist ich nicht so. sage also, das als wenn man so die Tour online ist. Aber es ist wirklich so, also ich meine, Gefühl ist ehrlich gesagt, dass, also es gibt da gewisse Szenen oder gewisse Leute. Mein Eindruck ist, es sind gar nicht so viele Leute wirklich aktiv, falls nicht die Fans für Luxemburg-Stiftung auf den Plattformen teilt da mehr, das würde uns helfen. Aber sozusagen, dass ich den Eindruck habe, es ist so eine Sphäre, die irgendwie vor allem digital aktivistisch ist, ich komme sozusagen eher aus einer Zeit, wo es nur Offline-Aktivismus gab und habe da äh, Sachen gemacht. Ähm, und viele sind da, glaube ich, drin verharrt und nutzen das eher toolmäßig, aber nicht im strategischen Sinne, dass sich dass, dass ich jetzt sozusagen Linke überlegen, Link, also ähm, dann die Groß geschrieben, dass man sagt, hm, wir müssen diesen Mimetic Warfare mal aufnehmen und dagegen halten und uns mal irgendwie überhaupt Gedanken machen, ähm, wie wir als Linke auf diesen auf dem Terrain, Memes überhaupt agieren wollen und was wir damit bezwecken wollen. Also, so eine Diskussion, also, oder ich war nicht eingeladen, aber also solche Diskussionen auf so einer strategischen Ebene gibt es ja gar nicht. Also, Leute produzieren individuell für sich hin, aber die Stärke von Linken, vielleicht kollektive Zusammenhänge zu schaffen, da drin, ist ja schwach ausgeprägt, würde ich mal sagen. Ähm, da jetzt wirklich strategisch zu intervenieren. Wie das ah, Henning, Ich, so äh, ich glaube auch so ein bisschen, ich weiß, man das liegt, ähm, weil, weil Online-Diskurse, ähm, also das ist zumindest meine Erfahrung, wie gesagt, ich agiere hier jetzt als so Kulturpessimistin, bei der ihr sagt, das mhm. nein, Veronika, das läuft doch gar nicht viel besser. Ähm, also, dass man gerade Social Media und Tumblr ist, da ähm, glaube ich, war lange Zeit auch so um ein sehr starker Akteur, das, dass es eben da stellenweise mehr um moralisch, um eine Performance moralischer Überhöhung in linken Kontexten geht, als halt tatsächlich um ah, die progressive Veränderung der Welt, Online-Aktivismus, diese Inszenierung als moralische Überhöhung so viel einfacher macht. Und dass das halt auch mehr Befriedigung bringt, als sich eben mit Genossinnen mal konkret hinzusetzen und zu sagen, wie nutzen wir das Internet in einem politischen Kampf gegen Rechts oder gegen den Kapitalismus so. Und das ist halt was, wo sich eine online auch mal wirklich hinsetzen muss und hinterfragen, was vielleicht wichtiger ist, die moralische Selbstüberhöhung und das dopamin von von Faves auf Twitter ähm, oder eine Auseinandersetzung oder halt sich damit zu befassen und zu begreifen, das Internet als politisches Instrument zu nutzen. Und ich meine, das passiert und es ist sehr gut, dass das passiert, aber ich finde, es passiert viel zu wenig, gerade auch in Bezug auf eine linke Mimetic Warfare. Ich bin völlig einverstanden, äh, aber ich finde es auch gleichzeitig interessant, dass. Ich meine, Tumblr ist doch ein wunderschönes Beispiel, weil eben ist. war voll mit Virtual Signaling und dem ganzen Scheiß. Ähm, aber das, das hat ja so, so zwei Elfen, und so hat das angefangen, richtig zu blühen. Und dort haben wir eigentlich alle diese Diskurse geführt, die wir heute, jeden zweiten Tag, in einem Feuton von rechter Seite ins Gesicht kriegen, über cancel culture und political correctness und so weiter, nur eben von linker Seite der Präsentation medialen und politischen Repräsentationen, Fragen der Sprachverwendung, fragen und Inklusivität. Tumblr hat gewonnen. Tumblr hat den Diskurs meiner Meinung nach, jetzt bin ich möchte dir jetzt natürlich zu, aber Tumblr war wirklich so der Ort, wo das seit wirksam in gewissen Jahren betrieben wurde, und hat den, Tumblr hat den Diskurs nachhaltig verändert. Und es gibt halt eben auch die Metapolitik und nicht nur die Politik, und das ist ja die, das, was die Rechten so unglaublich effizient betreiben, eine Verschiebung des diskursiven Feldes und dessen, was sagbar ist, dessen, was normal ist, dessen, was überhaupt als diskussionswürdig angesehen wird. Und da würde ich sagen, ist Tumblr gleichzeitig bei allen ganz offensichtlich problematischen Aspekten ein wunderbares Beispiel für extrem gelungene linke Metapolitik. Und nicht nur linke Metapolitik, also auch, dass diese Seite irgendwie für eine wie viel für, für unglaublich viel Geld an Yahoo verkauft wurde, äh, die dann äh, diese Unmenge an queer Porn äh, von Tumblr verwandt haben. Und was ist passiert? Äh, die Tumblr-Userinnen-Basis hat durch äh, ja, Mimetic Warfare, durch Shitposting, durch äh, bewusst eingesetzte Cringe-Culture den Wert dieser Seite auf einen Bruchteil des Verkaufspreises runtergehockt und ihnen gezeigt, was... <lacht> ähm, kollektiv erreicht, also halt auch in Bezug auf, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon als antikapitalistische Praxis bezeichnen kann, aber schon irgendwie. Ähm, und es war, es war witzig, es war unglaublich witzig. Dazu zwei nostalgische Girls. Das das GameStop von links. Können jetzt auch noch <lacht> über Tumblr, über unsere Favorite Tumblr Sexy Man geht, aber ich glaube, dafür seid ihr nicht hier. Um, aber ja, das, also das zeigt durchaus eben auch die Möglichkeit zu einer Gegenbewegung. Okay, ähm, eine Frage hätte ich noch an Julian. Ihr habt in eurem Buch so ähm, den Stefka Hiroswara, Hiros ich hoffe, er hat mich nicht das habe ich richtig ausgesprochen, das ist eine Frau. Stefka, pardon. Ähm, ähm, sozusagen zitiert mit dem ich mache es jetzt mal nur den kurzen, den kurzen Zitat das visuelle Dienst sind sind ein informeller Autoimmunmechanismus. das fand ich war eine äh, mega spannende Formulierung mit drei Fragezeichen dran ähm, <lacht> ja, was kann das heißen ja das trifft genau an das an was wir jetzt äh, diskutiert ja, genau. haben also ähm, Stepan Christova macht ein sehr pointiertes Argument wonach Memes eigentlich strukturell autoritär und konservativ sein. Also einerseits sagt sie, dieses Moment der Quellenbindung, also dass, dass die einem, dann doch einem Ausgangsmeme verhaftet sind innerhalb dieser Kette von variierten Replikationen, dass das dass Beweise auf einer ästhetischen Ebene, dass Memes. Eigentlich nur ähm, suggerieren, etwas Subversives, Lustiges, ähm, Anarchisches zu sein. In Wahrheit sei das eben so eine Art algorithmisierte Kunst, strukturell Autorität Und gleichzeitig suggeriere die Meme-Kultur eben, ähm, wenn du was postest, wenn du diese Witze machst, dann machst du etwas ähm, Kritisches, etwas Politisches, etwas Subversives, aber das ist nur eine Ersatzhandlung. In Wirklichkeit postest du eben nur äh, und äh, ja, äh, Du hast nicht Teil an einem genuinen politischen Handeln. Wir zitieren das, ich bin durchaus bis zu einem gewissen Grad auch eingestanden, und das Wichtigste wurde ja jetzt auch schon gesagt, und ich würde mich deinem Kulturpessimismus schon auch anschließen, es ist einfach, das Stichwort Metapolitik ist schon gefallen, es kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, was für einen Politikbegriff man da in Anschlag bringt. Und wir zitieren hier auch noch die Historikerin Ute Frebert, die einen sehr inklusiven, sehr breiten Politikbegriff hat, und die sagt, auch rein symbolisches Handeln ähm, ist Teil der Verhandlung des politischen, das politische als letztlich die Verhandlung von Differenz, von Ungleichheit, von oben und unten, äh, von innen und außen. Da gehört das kulturelle, das, das Bildhafte ähm, immer auch dazu, das Ästhetische, das Symbolische. Und deshalb gibt es auch nicht diese Trennlinie, die Christopher dann eben zieht, wenn sie sagt, ja, die Meme-Kultur ist eben immer noch rein kulturell, ästhetisch und kann nicht auf die reale Politik wirken. Da ist der Punkt, wo wir dann eben auch in unserem Buch sagen, da sind wir nicht mehr dabei, weil das Ästhetische, das Kulturelle, das Symbolische ist auch schon politisch. Und gerade weil die Rechte dieses Feld so gut zu besetzen vermag unter dem Schlagwort der Metapolitik, also der kulturellen, der diskursiven Intervention, die dann später einmal politische Früchte zeitigt. Ja? Politics is downstream from culture, das ist dieses Schlagwort von Andrew Breitbart und das ist das das ist die Logik, die hinter diesem Newsportal steht, das er gegründet hat, ja, das ist ein Feld, das sie eben sehr effizient besetzen. Und dort kann man intervenieren. Wie man dann die Metapolitik effizient ähm, kombiniert mit einer genuinen Massenpolitik, das ist das Stichwort, das du vorhin nicht genannt hast, aber das wie so «the elephant in the room» ja war, das weiß ich auch nicht. Das ist ja das Problem, dass in unseren atomisierten, äh, entfremdeten äh, neoliberalen, Gesellschaft, dass wir alle depressiv rumsitzen und nur noch parasoziale Bindungen entwickeln zu unseren Podcast-Freunden. Also ich spreche jetzt von mir, aber es <lacht> ist schon ein bisschen so. Oder? Ähm, wie soll da ein, ein, dieses Moment der, der, der massenpolitischen Mobilisierung gelingen? Das weiß ich auch nicht. Aber das müsste ineinander greifen und das könnte es, glaube ich. Auch das wäre dann vielleicht das, was man gegen den Kulturpessimismus setzen könnte. Es kann sich Komplementieren Metapolitik und ähm, kollektives, konkretes politisches Handeln. Aber wie ja. dazu hilft es doch vielleicht, anzugucken, wo die also die neue Rechte hat das ja auch nur mit Copy and Paste übernommen das Konzept von Metapolitik. Das ist ja sozusagen Alain de Benoit, der nimmt sich ja, auch genau, Gramsci. Halt, der ja. genau, der versucht den Gramsci ranzuholen für den Kampf um kulturelle Hegemonie und ähm, entwickelt das sozusagen ein bisschen desperate in den 80ern ähm, als Rückzugsgefecht, ja, also auf als, als dem Gefühl von der, dem Bedeutungsverlust und äh, ich habe glaube ich 2007 meine Abschlussarbeit da ganz viel mit geschrieben und ähm, da dachte ich so Gott, ich mache das hier völlig für einen völlig Container, weil irgendwie die sind gerade so in so einer politischen Defensivposition mit genau dieser strategischen Orientierung, die sie damals entwickelt haben, langfristig und jetzt sind natürlich sozusagen, ich würde mal dann politische Kontingenzen ihnen zu Pass gekommen, die ähm, also Entwicklungen auf globaler Ebene, die ihnen in die Karten gespielt haben, ähm, aber sicherlich auch eine, sozusagen eine, eine also globale St sozusagen Entwicklung, die, die ihnen einfach geholfen haben, wo sie sich auch daran orientiert haben, aber die Frage ist ja mal, was lernen wir als, als Linke da draus über genau diesen Zusammenhang von sozusagen digitalem Aktivismus, digitaler Intervention und auch ähm, realer gesellschaftlicher Intervention und auch ähm, wenn der Himmel der Geschichte gerade nicht in unsere äh, äh, Segel bläst, ähm, äh, ist, kann es sich trotzdem ja nochmal ändern. Und die Frage ist, wie reagiert dann eine politische Linke darauf, dass wenn sich diese, Poli wenn sich diese grundlegenden ähm, sozusagen Impulse auch nochmal ändern, ähm, wie kann sie das zusammenbringen und was lernen wir jetzt sozusagen aus dem Agieren der Rechten in dieser Sphäre politischen Sphäre, ähm, Internetsphäre und äh, sozusagen Rückkopplung mit dem Real Life, was lernen wir eigentlich jetzt daraus, ähm, wenn wir uns das jetzt auf die Memes und so weiter angucken, wie können wir das aufnehmen, wie können wir das weiterentwickeln, was ähm, vielleicht sozusagen äh, eine kleine letzte Gedankenrunde, was sind, die, ähm, was sind eure Takeaways, was, was würdet ihr, sag mal, einer aufstrebenden linken Bewegung, die sich zum Beispiel gegen eine globale Wirtschaftskrise sein hypothetisch äh, immense Verteuerungen und 103,5-prozentige Erhöhung des Erdölpreises und Energiepreises äh, im letzten Monat ähm, zur Wehr würde. Was würdet ihr sagen, wie können wir können Leute da jetzt heute versuchen, ihr Mitmitteln mit den Mitteln und den Erfahrungen von Memes in solch eine Bewegung vielleicht zu intervenieren? Wenn ich euch jetzt ein bisschen überfrachte, tut es mir leid, aber hättet ihr so ein paar sozusagen Advices für sozusagen junge Bewegungen? Ihr wie könnte man quasi mit Memes auch so einen Kampf führen? Also, ich denke, was möglich ist, ist aufzuzeigen, dass die Angebote cool. in großen, großen Anführungsstrichen, die gerade radikale Rechte anbietet, nur Scheinlösungen sind, die eben darauf ausgerichtet sind, auf bereits also auf MigrantInnen, auf rehabilitierte Menschen niederzuschlagen und halt. Und halt reaktionäre, nationalistische Narrative zu pushen. Also, äh, wie wir bereits hier gesprochen haben, lebens als antifaschistische Online- Gegenkultur, die eben Humor nutzt, ähm, um die, ja, um die zahlreiche Verfehlungen der Rechten aufzuzeigen. Und, ähm, und ich denke, dass also das, was wir gerade in Zeiten so beschissen sind, wie diese hier, uns radikale Linke, immer vergessen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, irgendwie den push aufzuhalten, dass wir vergessen, dass es eben die Kämpfe nach vorne gibt. Ich meine, ich arbeite in der Rechtsextremismusprävention. Mein Job ist es, literally mir jeden Tag Nazi-Memes anzusehen. Sie stehen mir bis hier. Äh, und darüber vergesse ich die Schönheit und die Kraft und die Schlagkräftigkeit eben, die Solidarität bietet. Und ich denke, dass es halt auch eine Aufgabe von der radikalen Denken sein sollte, eben dieses Moment der Befreiung memetisch einzufangen. Ich glaube, das, das, das ist ein hoher Anspruch und es klingt so ein bisschen hoch dran. Aber ähm, aufzuzeigen so hier, es gibt, es gibt eben dieses, dieses Bessere und dafür müssen wir kämpfen. Ja, bin ich... Da bin ich völlig einverstanden mit dir und ich würde sagen, obwohl wir in einer Scheißzeit leben, dürfen wir nicht vergessen, dass ganz viele dieser Bewegungen ja doch auch ein Backlash sind, gegen ja doch enorme Linke umschaffen. Eben, ich meine, dass wir uns jetzt den ganzen Tag mit diesem Nazi-Scheiß rumschlagen müssen. Und mit Leuten, die sagen, ja, eben der große Austausch und die weißen Männer, die sind jetzt eben die wahrhaft Benachteiligten und so, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass sich im ganzen diskursiven und politischen Feld enorm viel verschoben hat in den letzten Jahrzehnten. Und so schlimm es oft aussieht, und ich glaube, wenn man die ganzen Tag Nazi-Memes dann anschaut, dann sieht es noch schlimmer, also ist dann wirklich, oder sieht man halt die ganze Zeit wirklich das, aber so schlimm es teilweise aussieht, haben wir doch als linke Bewegung und auch extrem viel erreicht und es gibt eben eine Form von Visibilität und auch von Gehörtwerden von anderen Stimmen im öffentlichen Diskurs etc., auf die diese Leute, ja so enorm bedroht reagieren. Und ich denke das, wenn du eben sagst, das Schöne, Große, das ist für mich einerseits so die linken Ziele oder die Visionen und andererseits ist es eben auch das halt nicht vergessen und dazu gehört für mich auch, dass wir halt eben solche Sprüche wie The Left Can't Meme nicht einfach weiter parity und diese, einfach diese eigentlich natürlich ähm, Verwaltungen der Linken durch die Rechten, das ist ja ein rechtes Meme, oder? Der Meme ist ja ein rechtes Meme. Äh, und wir wurden, glaube ich, in fast jedem Interview zu unserem Buch wurden wir danach gefragt. Weil offensichtlich alle das einfach übernommen und geglaubt haben. Und ich meine, wenn man sich die Meme-Kultur und Kulturen anschaut, der letzten Jahre und auch Jahrzehnte, dann... Das stimmt auch ganz einfach nicht. Also da werden auch ganz viele Dinge unsichtbar gemacht. Also ich denke, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir uns daran erinnern. Das geht übrigens auch für Gamergate und so. Bevor Gamergate plötzlich wirklich so, eben so erfolgreich war und dann die Geek-Kultur es geschafft hat, die Geek-Kultur, also eben eine Kultur von quasi gekämmten cis männern ähm, zu etablieren, war die Gaming-Szene eigentlich viel diverser. Es gab viel mehr Queer, Präsenz und so weiter und die wurde dann systematisch verdeckt. Und schon wurde das Klischee von Internetkultur, das sind dann immer weiße Männer und in dem Moment, wo andere dazukamen, war es halt ein Problem. Das stimmt nicht, es gab immer eine Präsenz von anderem in der Internetkultur und auch in der New Kultur. Und in dem, Sinne, in dem Sinne ist es für mich auch eine Form von Erinnerungs- oder Archivarbeit vielleicht das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, oder von dieser zukunftsgerichteten Vision, die genauso wichtig ist. Dieses Terrain nicht kampflos überlassen und eine solche Geschichte einfach unreflektiert weiterschreiben: von es gibt keine linke Mimkultur, Link es gibt keine erfolgreichen linken digitalen Bestrebungen, es stimmt nicht. Weil es bedingt sich ja auch, dass wir eben unsere Erfolge der Vergangenheit in Eingedenk haben müssen, auch, als, auch so als Erinnerung, was wir erreicht haben, als Momente Zuversicht für das, was wir noch was wir erreichen können. So. Ganz genau. Ja, und deshalb würde ich eben auch sagen, was du vorhin gesagt hast, ja, äh, historische Kontingenzen haben den Rechten in die Hände gespielt. Das könnte man ja auch umdrehen. Also Eigentlich wären die Bedingungen ja der Gestalt gewesen, dass es ganz anders hätte kommen können. Und, ähm, es wurden halt viele Chancen verspielt. Also Gerade für die US-amerikanische Linke darf man wahrscheinlich schon nicht vergessen, was für eine unglaubliche Enttäuschung die Präsidentschaft Obamas war und die Reaktion insbesondere auf die Finanzkrise von 2008. Da wurde halt auch sehr viel Währung verspielt, aber eigentlich wäre ja sehr viel möglich gewesen. Ja? Und gut, ich habe jetzt auch keine Geistesblitze mehr anzubieten, ich habe das ja alles wunderbar auf den Punkt gebracht. Vielleicht einfach nur noch, was ich einfach nur unterstreichen möchte, ist, wenn man sich anschaut, was funktioniert an der, Recht, gerade der rechten Netzkultur und insbesondere der Kultur ist das, was du vorhin auf den Punkt gebracht hast. Es ist das Anbieten von Scheinlösungen. Sichtbar zu machen, dass das Scheinlösungen sind, das ist eine analytische Aufgabe, der man sich stellen muss, weil in den Augen vieler sind das eben keine Scheinlösungen, sondern Lösungen. Es sind Identifikationsangebote, es sind ähm, affektive Beheimatungsangebote und das muss, dessen muss man sich auch bewusst sein. Also die haben Antworten auf alles parat und da muss man entsprechend äh, analog reagieren können. Wir brauchen auch Antworten auf diese drängenden Fragen, andere Antworten, weil Sie haben sie, diese Antworten. Wir finden sie schlimm, wir, finden, wir wissen, dass es Scheinlösungen sind, aber naja, sie sind da. Und äh, diese, diese Radikalisierungsprozesse finden dementsprechend statt, wenn man holt sich die Antworten dort, wo man sie findet, gerade als, als orientierungslose junge Mensch. Ja? So, vielleicht erstmal vom Podium jetzt hier. Vielen Dank an die Zuschauer.